Ja hallo, schönen guten Abend. Ja, freue mich, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid äh, zu unserer Veranstaltung mit unseren beiden Piraten, die hier entsprechend gleich die Diskussion zu Artikel 13 Wie kann es weitergehen? Äh, führen werden ähm, und natürlich sonst noch mit Sicherheit vieles, was sich äh, ums äh, gerade auch europäischen Teil äh, des Urheberrechts dreht. möchte ähm, möchte euch beide mal kurz vorstellen. Das ist einmal unser Patrick Breyer, unser Spitzenkandidat fürs Europaparlament. Ähm, bisher äh, entsprechend im äh, Landtag gesessen, dort auch Fraktionsführer gewesen, ansonsten auch natürlich äh, sehr äh, bekannt für verschiedene Verfassungsklagen und äh, da auch sehr erfolgreich. Ähm, als zweiter Diskutant dann hier am Tische gleich äh, in der Diskussion äh, Jonathan Babelotski, äh, unser ähm, Themensprecher für Urheberrecht äh, auf Bundesebene. Ja, und da möchte ich eigentlich direkt in, an euch übergeben und Feuer für frei für eure Diskussion. Bitteschön. Vielen Dank für die Einladung und für die tolle Organisation der Veranstaltung. Wir freuen uns sehr, hier zu sein und wir haben euch ganz viel zu erzählen mitgebracht. Der Vortrag, zu dem ihr uns eingeladen habt, heißt ja Artikel 13 und jetzt und deswegen haben wir uns gedacht, wir erzählen zuerst mal was über den Artikel 13 und die Urheberrechtsreform, wie es dazu gekommen ist und sprechen dann über das und jetzt. Ja genau, also ähm, es ist ja nicht nur Artikel 13 in der Form, also das ist definitiv der äh, kritischste Artikel von allen. Es gibt noch zwei weitere Artikel, die sehr problematisch sind, 11 und äh, 12 und äh, ich würde vorschlagen, wir fangen chronologisch an. Gut, Artikel 11 ist das sogenannte Leistungsschutzrecht. Das wurde auch schon auf nationaler Ebene versucht, hat man festgestellt, das hat nicht so funktioniert. Jetzt hat man es auf europäischer Ebene in noch verschärfteren Versionen eingeführt und es geht konkret darum, es wird Presseverlegern und Nachrichtenseiten und Zeitungen das Recht eingeräumt, kürzeste Textausschnitte, wenn es doof läuft, bis zu drei Worten schützen zu lassen. Sprich, ich habe einen Zeitungsartikel und äh, jeder, jeder Blog, jeder, jede andere, jeder freie Journalist, jeder, der so eine, eine Nachricht aus der Zeitung ähm, zitieren will, muss zunächst eine Lizenz aushandeln, ob er das Zitieren darf. Und ähm, das ist für natürlich ziemlich äh, kritisch, weil es die Pressefreiheit in gewissem Maße einschränkt, weil ähm, damit die die ganzen Zeitungen das Nachrichtenmonopol im Endeffekt haben. Und ähm, ja, ich sehe die Gefahr vor allem halt auch darin, wo verlinkt wird auf solche Zeitungsartikel, weil gerade in den sozialen Netzwerken ist es ja bisher so, dass so eine Vorschau immer angezeigt wird bei einem Link, also die Überschrift und vielleicht das Foto von dem Beitrag und vielleicht die ersten Worte da und wenn man jetzt nur noch drei Wörter angeben darf zu so einem Link. Weiß man überhaupt nicht, worum es geht und das führt aus meiner Sicht dazu, dass halt gerade die Qualitätsmedien weniger verlinkt werden, obwohl im Internet schon genug Müll kursiert und wir wollen ja eigentlich Fake News entgegenwirken. Ich glaube, mit so einem Leistungsschutzrecht machen wir wirklich das Gegenteil. Ja, definitiv. Wir machen das Gegenteil. Wir sorgen für weniger Qualität, für eine Ausstellung des Nachrichtenangebots im Internet. Und es ist im Endeffekt eine Maßnahme, um den klassischen Medien das Nachrichtenmonopol zurückzugeben, wie es vor der Zeit des Internets schon war. Und ähm, ja, keine schöne Geschichte. Ähm, ich erkläre das mal, mal kurz. Ich mache das mal ein bisschen an, an einer Parallele zur analogen Welt. Wir nehmen jetzt beispielsweise einen Taxifahrer, der fährt einen Kunden zu einem Zeitungskiosk. Und der Kunde steigt aus, geht zum Kiosk, kauft sich deine Zeitung, geht zurück zum Taxifahrer. Der Kioskbetreiber rennt dem hinterher, rennt zum Taxifahrer und sagt, hey, gib mir mal bitte ein bisschen Geld dafür, dass du mir gerade den Kunden zum Kiosk hergefahren hast. Das ist im Endeffekt das Leistungsschutzrecht auf die digitale Welt übertragen, wo wir jetzt beispielsweise Plattformen wie Google oder andere Suchmaschinen haben, die jetzt den Kunden auf, auf die Nachtenseite fahren. Und die Intention von diesem Leistungsschutzrecht, gemäß wie die Presseverleger das vertreten, ist halt, dass sie schön von Google Geld dafür hätten, dass es die Leute auf die Seite schwemmt. Ähm, klar, in der analogen Welt würde der Kioskbetreiber dann halt sagen so, äh, äh, würde der Taxifahrer so sagen, so nö, ähm, warum soll ich denn überhaupt zum Kioskbetreiber fahren, dann sage ich, ich laufe da halt selber hin. Und ähm, das ist auch in der digitalen Welt passiert, äh, als das auf nationaler Ebene eingeführt wurde. Ja, also in Deutschland, wo es zuerst eingeführt wurde, hat das dazu geführt, dass ein endloser Prozess anhängig ist. Das heißt, bisher hat zum Beispiel Google News jetzt nichts gezahlt an die Verlage. Und in Spanien hat es sogar dazu geführt, dass Google News komplett abgeschaltet wurde, die spanische Ausgabe. Also, dass das wirklich zu Mehreinnahmen führt, hat sich bisher nicht bewahrheitet und es wird sicherlich auch die Krise in der Pressebranche jetzt nicht nachhaltig verändern. Und das große Problem ist natürlich auch der Kollateralschaden, der damit entsteht. Wir hatten zum Beispiel ähm, mehrere Startups, damals auf nationaler Ebene, die insolvent gegangen sind, weil wie gesagt, sie mussten erstmal an Lizenz aushandeln, So, also gehst quasi zu Axel Springer hin, sagst, hey, dein Zeitungsartikel, ich will daraus zitieren, ähm, sagt Axel Springer, gut, äh, dann zahlen wir bitte eine Million Euro Lizenz dafür und äh, die, die es dann gezahlt haben, irgendwann hatten sie kein Geld mehr oder äh, reicht halt dann auch dafür zu sagen, so, hey, nee, ich zahle das Geld nicht, gut, dann darfst du es nicht zitieren das ist dann natürlich definitiv eine, eine harte einschränkung der pressefreiheit auch wir haben zum beispiel bildblock.de kritikblock für die axel springer zeitung da und ähm, der könnte im endeffekt jetzt axel springer seine kritiker entledigen indem sie einfach sagen hey für alles was ihr zitieren wollt, müsst ihr eine unsumme zahlen Oh, könnt ihr euch nicht leisten ja dann dürft ihr uns halt nicht mehr zitieren und ähm, keine schöne sache ja, und wo wir gerade beim Thema Geld sind und Pressefinanzierung, da kommen wir komm schon fast auf den Artikel 12 zu sprechen, denn es wird ja immer gesagt, diese Urheberrechtsreform soll den Urhebern dienen und ihre wirtschaftliche Stellung stärken und der Artikel 12 macht genau das Gegenteil. Willst du es erklären? Ja, ähm, Artikel 12, wir haben noch keinen griffigen Namen dafür gefunden, leider. Ähm allein, also Artikel 12 besagt allein die Tatsache, dass du irgendein Recht oder irgendeine Lizenz an einen Verwerter weitergegeben hast, reicht dafür aus, dass der Verwerter ähm, Ausgleichszahlungen verlangen kann, Anspruch auf Ausgleichszahlungen hat. Ich mal wieder ein schönes Beispiel in der realen Welt, diesmal keine Parallele, sondern ein tatsächliches Beispiel. Wir haben irgendeine Band, ja eine kleine Band, die hat ein Konzert organisiert und abzüglich der Ausgaben für Miete und alles, mit den ganzen Einnahmen kommen 50 Euro bei rum und mit denen gehen sie nach Hause. Was jetzt Artikel 12 macht, ist, diese Band hat jetzt beispielsweise ihre Songs auf YouTube, auf Spotify, auf Google Music und sonst wo hochgeladen und allein die Tatsache, dass sie es da hochgeladen haben, also eine Nutzungslizenz weitergegeben haben, reicht jetzt für diese Plattform aus, dass sie einen Ausgleichsanspruch an diesen 50 Euro, die der Band übrig bleiben hat. Ähm, genauso natürlich auch in, in der ganzen Buchgeschichte, also ich bin jetzt ein freier Autor, habe ein Buch geschrieben, äh, gehe jetzt zu meinem Verlag und, und äh, gebe das Buch jetzt hier in, in Druck und ähm, im Endeffekt hat der Verlag jetzt, ohne, egal was ihr im Vertrag ausgemacht habt, einen, Angleich, äh, einen, einen Anspruch auf Ausgleichszahlungen daran. Die Entstehungsgeschichte von dieser Vorschrift ist ganz interessant, denn es ist ja so, das wisst ihr vielleicht, wenn man für private Zwecke, meinetwegen Fotokopien macht oder ähm, CD-Rohlinge kauft, da gibt es immer eine Abgabe für, ähm, zur Entschädigung der Urheber. Und ähm, die Verwertungsgesellschaften sammeln diese äh, Privatabgaben, es gibt auch welche für die Wissenschaft, sammeln die ein und leiten die sozusagen weiter. Ursprünglich haben sie aber nur einen Teil weitergeleitet davon, bis einer geklagt hat und ein Urteil erstritten hat, wonach diese Entschädigungszahlungen vollständig an die Urheber weitergeleitet werden müssen. Und um das zu umgehen und auszuhebeln, hat man wieder mal die EU-Schiene benutzt und das Ergebnis ist jetzt, dass glaube ich bis zu 50 Prozent könnten es sein, dieser Ausschüttung an die Urheber quasi einbehalten werden könnten. Genau, also diese 50 ist eine äh, Zahl, die von, ähm, wir haben da ein paar Autoren, die sich an äh, Juristen und Mathematiker gewandt haben und ge geschaut haben, was wäre denn das jetzt für mich? Und da kamen diese 50 bei rum. Es gibt in Artikel 12 allerdings keine Deckelung. Sprich, es kann auch äh, das gesamte Geld, was du an Einnahmen hast mit deinem eigenen Werk, jetzt äh, von Plattformen, denen du eine Nutzungslizenz gegeben hast, äh, entzogen werden. Also die Ausgleichszahlungen, die sind nicht gedeckelt. Die können auch wirklich die kompletten, die betreffen die kompletten Einnahmen. Und wenn du jetzt genügend Leuten jetzt zum Beispiel dein, dein Lied hochgeladen hast und gesagt hast, hier, ihr habt eine Nutzungslizenz, ähm, kann es auch passieren, dass du jegliche Einnahmen, die du mit deinem Werk hast, dass sie dann halt alle an die Plattform rübergehen und du am Ende mit null rauskommst. Frage dazu? Ähm, ob, es, ob es sein kann, dass man mehr abdrücken muss, als man eingenommen hat, das, das kann ich verneinen, weil Anspruch auf Ausgleichszahlungen, kannst du, du kannst nur von etwas Ausgleichszahlungen nehmen, was du eingenommen hast. Ähm, ja, man könnte jetzt vom Umsatz ausgehen, das ist natürlich eine Überlegung, das ist dann eine Frage der Umsetzung im nationalen Recht. Ich denke allerdings äh, kaum, dass irgendein nationaler Gesetzgeber das jetzt am Umsatz und nicht an den Einnahmen festmacht. Aber ich glaube, man sieht daran sehr gut, in wessen Interesse diese Urheberrechtsreform eigentlich liegt. Denn wir Piraten sagen ja schon immer, dass was wir am Copyright reformieren wollen, ist nicht nur die Nutzerrechte zu stärken, sondern eben auch die Rechte der Kreativen zu stärken gegenüber den Verlagen und Verwertungsgesellschaften. Und diese Reform macht genau das Gegenteil. Sie schwächt die Nutzerrechte und die Rechte der Urheber und hat eigentlich nur im Blick die Einnahmen und den Profit der Industrie und das wird besonders deutlich eigentlich bei dem nächsten Artikel, Artikel 13, da geht es nämlich um die Nutzerrechte. Genau, also wir haben schon gesehen, Artikel 12 äh, sorgt dafür, dass die Urheber von ihren äh, Werken noch weniger Einnahmen haben als je zuvor und mehr oder weniger automatisch in Knebelverträge gesteckt werden, ohne dass sie ähm, sich verarschen lassen müssen, sondern das ist dann per Gesetz schon so. Und naja, Artikel 13 äh, fasst das Ganze noch weiter, der geht jetzt gegen die ähm, Plattformen, wo die Nutzer alle ihr Zeug hochladen können. Und ich meine, wir sind uns einig, dass nicht jeder normale Nutzer sich eine Webseite erstellen kann, um seine Inhalte zu präsentieren und eigentlich die große Mehrheit an Menschen darauf angewiesen ist, irgendwo ihre Inhalte zu veröffentlichen, oder? Ja. ja. <lacht> ähm, und Artikel 13 geht jetzt so weit, dass es ähm, quasi, dass das Provider-Privileg für Plattformen aufgehoben wird. Wir haben aktuell das sogenannte Take-Notice-and-Take-Down-Verfahren, sprich, sobald eine Plattform mitbekommt, über eine Meldenfunktion oder was weiß ich was, da ist Inhalt, der nicht auf meiner Plattform sein darf, ist es, muss die Plattform im dem Moment das Ganze runternehmen und Artikel 13 macht jetzt eine kleine Umdefinierung und sagt, die Plattform muss es im Endeffekt im Moment. Und das geschieht über einen juristischen Trick. Man hat nämlich in Artikel 2 der Urheberrechtsreform gesagt, die Plattformen präsentieren die Inhalte alle selbst. Also man hat jetzt quasi gesagt, nicht der Typ, der es hochlädt, lädt es hoch, sondern die Plattform lädt es hoch und der Typ, der hochlädt, den tun wir quasi so umdefinieren, als das ist die Plattform. Und dementsprechend sagt man, die Plattformen sind für alles, was auf ihnen drauf ist, voll in Haftung. Und ähm, im Endeffekt werden die Plattformen dazu aufgefordert, mit allen Rechteinhabern des Planeten, mit allen Urhebern Lizenzverträge zu schließen. Das sind nach aktuellem Bevölkerungsstand ähm, 8 Milliarden, 7,5 Milliarden, ich habe die aktuelle Zahl nicht. Allerdings Übrigens, ich denke, keine Plattform ist der Lage, jeden einzelnen Menschen hier anzusprechen und eine Lizenzverhandlung zu führen und es reicht dann nur ein einziger Mensch, der dann sagt, nee, ich gebe euch keine Lizenz und zack, müssen die dafür sorgen, dass halt alles von dem überhaupt nicht auf der Plattform erscheint. Und ähm, da gibt es jetzt drei Möglichkeiten, wie man das erreichen kann. Die erste ist, indem man den Dienst einfach einstellt im europäischen Raum, was bereits einige Unternehmen schon angekündigt haben. Die zweite ist äh, eine sehr unrealistische Methode, es geht nur bei ganz, ganz kleinen Plattformen, dass du alles von Hand prüfst, von Menschen aus. Und äh, die dritte sind sogenannte Upload-Filter, also Technologien, die überprüfen, ist das hier schon mal irgendwo im Internet gewesen und wenn es das so ist, äh, dann darf es sich hochgeladen werden. Apropos kleine Plattformen, es gab doch mal Streit darüber, ob die ausgenommen werden sollen. Auch unsere Regierung war doch mal dafür. Was ist denn jetzt eigentlich rausgekommen bei diesen Ausnahmen? Genau, also es gibt eine Ausnahmeregelung, die tatsächlich eingeführt wurde, allerdings ähm, ist sie ein ziemlicher Witz und äh, so gut wie gar nichts fällt darunter. Also es muss nur eine von drei Sachen erfüllt sein, damit die Ausnahme nicht gilt, nämlich die Plattform muss entweder älter als drei Jahre sein, das ist so gut wie jede Webseite. Ähm, falls sie jünger als drei Jahre ist, muss sie weniger als fünf Millionen Besucher in einem Monat haben, ähm, das trifft auch auf die wenigsten Seiten zu. Und äh, falls sie fünf, weniger als fünf Millionen Besucher hat und jünger als drei Jahre ist, muss sie zudem noch weniger als 10 Millionen Euro Umsatz haben. Ähm, gut, für einen Privatmenschen ist das viel, aber es gibt eine ganze Menge Plattformen, ähm, da ist das dann das schlagende Argument, wo es dann heißt, hier zack. Und im Endeffekt, diese Ausnahmen treffen auf so gut wie keine Webseite zu, selbst die Blumenverkäuferin von nebenan, die einen kleinen Blog über wie äh, schneide ich die Orchideen führt und der, der Blog ist älter als vier Jahre, muss dann dafür sorgen, dass ihr Kommentarbereich von, ihrer, von ihrem Blog gefiltert wird. Ja, und solche Textfilter gibt es ja im Grunde genommen auch noch gar nicht, ne? Ja, also aktuell gibt es Filter für Musik auf YouTube, also für, für Audio, das sogenannte Content-ID-System. Das hat 60 Millionen Euro in der Entwicklung gekostet, Google, und selbst dieses System, das ist das Beste auf dem Markt, wird den Ansprüchen ähm, der Reform nicht gerecht. Und das ist natürlich... Ähm, ein Armutszeugnis kann man fast schon sagen. Ähm, man man hört es auch raus bei Politikern wie Axel Voss, äh, Berichterstatter für die Reform, CDU-Politiker. Äh, ich denke hier ganz bekannt. Ich bin hier, als ich angereist bin, erst mal halb vom Stuhl gefallen, als ich aus der Tram ausgestiegen bin und überall sein Gesicht gesehen habe. <lacht> Also mein Beileid, dass der direkt für euch vor Ort kommt. Wir sind übrigens eingeladen zu einer Podiumsdiskussion mit Axel Voss hier, irgendeine Schule veranstaltet eine Aha. und äh, ich kann da leider nicht, aber ein anderer Kandidat von uns wird sich mit ihm duellieren können. Ich habe schon viel Spaß gewünscht. Ja, da, da bin ich schon gespannt. Also Axel Voss hat ja hat, äh, kommentiert, äh, seiner Meinung nach musste man die Existenzberechtigung von Plattformen wie Facebook, Instagram und YouTube in Frage stellen und äh, das wäre dann erste Lösung, indem du halt sagst, nee, wir brauchen keine Uploadfilter, die Webseiten sollen einfach ganz schließen. Es ist halt eine ziemlich internetfeindliche Einstellung. Ich glaube eigentlich ehrlich gesagt auch, dass es den... Verlegern bei dieser Urheberrechtsreform gar nicht unbedingt um Mehreinnahmen geht. Das ist nämlich nicht der große Wurf. Eigentlich wollen sie die Konkurrenz gängeln damit und und schwächen. Denn im Endeffekt kämpfen ja beide um den Werbemarkt. Mhm. Also das, was ähm, Google äh, an, an Werbebudget da einzieht, das fehlt natürlich den Verlagen. Das kriegen die nicht mehr an Werbung. Und deswegen ist ihr Ziel eigentlich wirklich... Ähm, ja der, die Internetkonzerne zu schwächen und das ist eigentlich das, was hinter dem Ganzen steht. So anders kann ich mir nicht vorstellen. Man hat ja dann übrigens interessanterweise, als der Protest laut wurde von der Wikipedia, hat man Wikipedia rausgenommen, als dann äh, GitHub protestiert hat, hat man GitHub rausgenommen. Also das sind so völlig willkürliche Ausnahmen, die eingezogen wurden, aber eben äh, nichts an, dem, an der grundlegenden Kritik ändern, dass eben nicht mehr Notice and Take Down gelten soll, sondern eigentlich zuerst takedown und dann kann man sich beschweren darüber, wenn man was doch wieder hochstellen will, was gefiltert wurde. Ja, das ist eine ganz interessante Situation. Also quasi die Gesetzgebung fordert jetzt, ähm wenn de, de deine Inhalte, die du hochladen willst, alle zensiert und nicht hochgeladen werden wegen jetzt zum Filteralgorithmus, muss die Webseite einen zweiten Filteralgorithmus zur Verfügung stellen, der dann überprüft, ob es äh, jetzt äh, rechtsmäßig gesperrt wurde. Und ähm, ich meine, da kann man jetzt sagen, wenn der erste Filter schon nicht funktioniert, wie soll es denn ein zweiter? Oder wenn der zweite funktionieren sollte, dann wird es ja keinen Sinn machen, dass du zwei einzelne Filter hast. Und ich denke, da hat einfach äh, die Politiker hatten einfach kein Technikverständnis beim Erstellen der Reform. Also ich denke, es wird tatsächlich darauf hinauslaufen, jetzt, wo wir gerade bei YouTube sind, die prominenteste Plattform in der ganzen Diskussion, die ja auch angekündigt hat, dass im europäischen Raum nur noch Unternehmen Inhalte hochladen werden dürfen oder Twitch, was gesagt hat, dass das Angebot in der EU komplett gesperrt wird, darauf wird es hinauslaufen, dass so im Endeffekt, dass die meisten Webseiten halt sagen, hey alles was ein Unternehmen ist, wo ich mir sicher sein kann, da sind Anwälte, die alles abklären, die dürfen Zeugs hochladen und die privaten Nutzer, dieses Broadcast Yourself wird mehr oder weniger komplett aufgehoben und klar, da kommen wir zur Konkurrenzausdünnung wenn im Endeffekt YouTube und Facebook und was weiß ich was alles noch gibt, nur noch ein zweites Fernsehen werden, wo alle Medienkonzerne Ihr Zeug den Bürgern zur Verfügung stellen und die Bürger nicht mehr selber was äh, veröffentlichen können, dann bist du wieder in der alten Welt, wo äh, die Medien äh, die absolute Kontrolle darüber hatten, was Tagesthema ist. Und ein Wort will ich doch noch zum Datenschutz ergänzen. Das ist ja mehr ein Herzensanliegen und auch der Bundesdatenschutzbeauftragte hat sich dazu geäußert. Die Befürchtung ist einfach dadurch, dass YouTube diesen Filter entwickelt hat, diesen Content-ID-Filter und es nichts anderes Vergleichbares gibt oder der halt Stand der Technik ist, befürchtet man, dass alle anderen Plattformen dann auch den Filter von YouTube letztlich einbinden müssen und damit YouTube selbst. Und das würde eben bedeuten, dass auch wenn ihr auf anderen Plattformen Videos seht oder Content betrachtet, dass trotzdem eure Daten, also wofür ihr euch interessiert habt, was ihr gelesen habt, trotzdem alle bei Google zentralisiert landen. So ähnlich wie Facebook versucht, sich in jede Seite einzuwanzen. Und das ist natürlich datenschutzrechtlich ein riesiges Problem und ähm, bewegt übrigens auch das Gegenteil davon, Google zu schwächen, was man ja will, äh, sondern verschafft denen sogar noch mehr Einnahmen und noch mehr Datenmacht letzten Endes. Also genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich vielleicht bezweckt hat damit. Ja, die Reform verpflichtet ja noch nicht mal Google seinen Filter anderen Seiten zur Verfügung zu stellen und äh, da könnte es jetzt auch äh, dann so ausgehen, dass wir irgendwie eine Plattform haben wie VIEMO oder Daily Motion, die dann hingehen und sagen, hey, ähm, bester Stand der Technik es ist nur ein Filter, auf den es zutrifft, das ist Content ID von Google. Liebes Google, gibt ihr uns eine Nutzungslizenz äh, für euren Filter. Google sagt so, äh, ja, das könnte teuer werden oder nee, wir haben gerade keine Lust drauf. Und äh, Daily Motion und VIEMO stellen ihr Angebot dann in Europa ein und das, das einzige, was dann ein Video Plattform Bleibt ist dann Ups <lacht> YouTube ähm, Also klar wir haben hier definitiv eine ganze Menge Konzerne hauptsächlich klassische Medien aber natürlich auch Google ähm, die wirklich dann die Macht im Internet haben das Medienmonopol im Internet haben und die Bürger die werden mehr oder weniger ausgesperrt und Eine Sache möchte ich noch zu Uploadfiltern sagen Overblocking sagte sicher was ähm, Overblocking ist, also da gibt es ein, ein ganz schönes Beispiel, ähm, wenn wenn es hinbekommt, die Gedanken sind frei, dieses äh, ein altbekanntes Lied in äh, genau der richtigen Tonfolge zu singen, also wirklich die Töne perfekt trifft, äh, wird, äh, wird euer Video, euer Audio auf YouTube sofort gesperrt, weil irgendjemand an die Gedanken sind frei Rechte geclaimed hat. Das äh, Eigentlich ist es ein Volkslied, aber weil irgendjemand äh, hier sich das gesichert hat, ähm, kann man es dann nicht hochladen. Und Aber es geht noch krasser mit Overblocking. Das wirklich prominenteste Beispiel, du machst draußen ein Video und im Hintergrund zwitschert eine Amsel. Und es äh, gibt äh, geschützte Videos in äh, Urheberrechtsdatenbanken, wo Amseln im Hintergrund pfeifen. Und dann kommt Content-ID hin und sagt, hey, ähm, irgendwoher kenne ich diese Tonspur, und blockiert es dann. Und äh, obwohl du nicht mal was zitiert hast oder dein Recht auf Parodie oder sonst was wahrgenommen hast, ähm, wird es dann im Endeffekt gesperrt, weil die Amseln irgendwie alle gleich klingen für den Filter. Und ähm, das ist das ist ziemlich verrückt. Wir haben eine Frage. Ähm, ähm, bei dem Beispiel, was du gerade gedacht hast, äh, wie, äh, wie gut funktioniert da das wieder entsperren oder blockiert YouTube die Sachen endgültig und so, so generell zum Artikel 13, der das Ziel ist ja, die, die Plattformanbieter zum Abschluss von Lizenzen zu zwingen. Wie sieht das jetzt aus, wenn derjenige, der etwas hochlädt, äh, die erforderlichen Lizenzen hat, braucht dann die Plattform immer noch eine Lizenz, damit das da gezeigt werden darf? Oder... Das sind, das sind jetzt zwei Fragen. <lacht> ähm, also äh, aktueller Stand ist, dass es kommt immer auf die Größe drauf an, also wenn wir jetzt bei YouTube bleiben. Wenn du jetzt so ein kleiner Furz bist mit äh, 20 Aufrufen, ähm, äh, dann für gewöhnlich der YouTube-Support reagiert da nicht unbedingt. Hat, es gibt ja eine ganze Menge Leute, die was hochladen, was dann zu Unrecht gesperrt wird. Hingegen, wenn du jetzt einer der YouTube-Größen bist, äh, mit, mit Milliarden von Aufrufen, mit Views, ähm, und dann hast du die, hast du die Situation, äh, dass du halt einen schönen Twitter-Tweet absetzt und hey, äh, YouTube-Support, mach da mal was, mein schönes Video wurde zu Unrecht gesperrt und äh, wir kennen es, umso mehr Reichweite du hast, umso schneller werden deine Anliegen gehört. Allerdings, äh, der Regelfall ist, also beim Großteil der Leute, die, die halt alle klein sind, wenn es zu Unrecht gesperrt wird, wegen einem Twitchern im Hintergrund oder so, ja, dann äh, war es das halt für dich und äh, du wartest dann vier Monate, bis du eine Antwort kriegst und... Äh, ja, und die fällt nicht unbedingt positiv aus. Es gibt Fristen für Löschungen im Netz-DG, aber es gibt keine Frist für die Bearbeitung einer Beschwerde, dass du was nicht posten darfst. Also kannst du denken, das dauert lang. Zu der zweiten Frage, ähm, was war deine zweite Frage? Die, das, das Ziel von dem Artikel 13 ist ja so ein bisschen auch dann die Plattform dazu zu zwingen, Lizenzverträge abzuschließen. Und Ah ja, da, wenn man eine Lizenz hat, ob das dann auch blockiert Oder eine Lizenz, wird. Also wir vermuten eben so ein bisschen, dass privilegierte Kanäle, kommerzielle Kanäle ähm, diese Filter abgeschaltet kriegen, weil man bei denen davon ausgeht, dass sie sich die nötigen Lizenzen besorgen und dass aber der normale Nutzer, der normal hochlädt, dann ausgefiltert würde und du müsstest dann quasi YouTube vorher nachweisen, dass du eine Lizenz hast, bevor sowas freigeschaltet wird, nehme ich an. Naja, gemerkt auf dem Brief von der CEO Susan Wojcicki werden die Privatnutzer in Europa einfach ausgesperrt. Dementsprechend, ähm, ja... Äh, aber es ist nicht nur YouTube, das es betrifft. Also urheberrechtlich geschützt sind ja nicht nur Tonspuren oder Videomaterial, sondern du kannst auch ein Gedicht zum Beispiel urheberrechtlich schützen. Und da hast du dann die schöne Situation, du hast jetzt zum Beispiel Radio Lora mit einer Kommentarfunktion zu den Radiobeiträgen. Und auch die müssen jetzt sicherstellen, dass keiner, der kommentiert, irgendwie was urheberrechtlich geschütztes postet. Oder, bestes Beispiel, wir haben auf Piratenparteien Diskussionsforum. Und ähm, ja, wir sind auch definitiv kommerziell, weil wir haben Spenden als Partei. Und wir müssen dann quasi bei jedem Forenbeitrag überprüfen, ob irgendein Text, irgendein Bild, irgendwas, was hochgeladen wird, uh, urheberrechtlich geschützt ist. Wir müssen quasi auch einen Upload-Filter installieren. Ich finde, wir sollten auf unsere nächste Demo mal unsere Eltern mitnehmen. Und ich glaube, denen würde ich das so erklären, dass ich sage, ihr teilt doch auf äh, WhatsApp immer diese lustigen Filmchen da, diese Videoaufschnitte. <lacht> ist euch eigentlich klar, dass das urheberrechtlich geschützt ist und dass da nichts mehr mit lustig ist, wenn das durchkommt? Mhm. Ja, und natürlich, natürlich lässt sich das Ganze auch wunderbar ausnutzen, wenn du jetzt erstmal so ein System installiert hast, dass quasi du ein, äh, eine fette Datenbank hast, wo hier irgendwie alles, was urheberrechtlich geschützt ist, gespeichert ist. Und äh, dann hat, nutzt jeder hier Googles Filtersystem, muss jetzt einfach nur Coca-Cola hingehen, lädt sich die jüngste Doku, Kritik-Doku runter, lädt die in die Urheberrechtsdatenbank hoch und zack, ist aus dem kompletten Internet verschwunden. Oder ich tue einfach eins zu eins irgendeinen Forenbeitrag, der mir nicht passt, äh, kopieren, urheberrechtlich schützen lassen, sagen, das ist mein. Ab in die Datenbank damit und das ist raus aus dem Internet. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie konnte es so weit kommen? Und da haben wir euch eine Timeline mitgebracht. Genau, da haben wir eine, eine schöne, schöne Timeline vorbereitet, um den ganzen Prozess, erstmal so, wie, wie das alles abgelaufen ist, ein bisschen Revue passieren zu lassen. Angefangen hat alles am 14. September 2016. Da hat die EU-Kommission die, die Urheberrechtsreformen quasi vorgeschlagen in der ähm, ungefähr der Form, die's, die es äh, sie gab. Also wir hatten, 2011 war das, 2011 hatten wir einen 84-Punkte-Plan erarbeitet, äh, ja, Ende 2011 war das. Ähm, Andy Pop war dafür verantwortlich. Damals, äh, meinen Posten hatte er damals. Und er hat mit, ähm, der wurde mit, zusammen mit Professoren, mit Vertretern von Verwertungsgesellschaften, mit Künstlern, mit äh, Piraten natürlich und allen möglichen anderen, die jetzt mit Urheberrecht zu tun haben, einen 84-Punkte-Plan ausgearbeitet zur Verbesserung des Urheberrechts für äh, Allgemeinheit und Urheber, ähm, zum Schutz der Kreativen. Und äh, das, wollte, das, das wollten wir damals ins EU-Parlament einbringen und äh, stattdessen hat die Kommission sich gedacht, so äh, können wir nicht machen, wir müssen die Konzerne schützen, weil kann ja nicht angehen, dass man die ein äh, Stück weit Rechte wegnimmt zugunsten der Urheber und äh, der Nutzer und äh, dann hat man halt am, 16. Äh, am 14. September gesagt, hier wir haben hier ein schönes Gesetzespaket. Äh, eure ganzen Vorschläge sind da alle nicht drin, äh, ups, äh, aber es gibt ja keine anderen Vorschläge, wir, wir tun jetzt so, als hätten wir das, was die Piraten immer an uns rantragen, äh, gar nicht gesehen. Der EU-Kommissar, der damals den Vorschlag vorgestellt hat, war übrigens der Günter Oettinger. Und der hatte im Vorfeld, das wissen wir aus Statistiken, zu 80 bis 90 Prozent mit Industrievertretern gesprochen und nur zu 10 Prozent mit Vertretern der Zivilgesellschaft, Verbraucherzentralen und so weiter. Und das erklärt natürlich auch dann das, was im Kommissionsvorschlag drin stand. Da stand nämlich schon Leistungsschutzrecht. Und Upload fehlt da drin. Ja klar, die Zivilgesellschaft zahlt ja auch keine hohen Sprechergehälter. <lacht> ähm, auf jeden Fall, es hat nur 16 Tage gedauert, nachdem der liebe Oettinger mit der EU-Kommission diese Reform vorgeschlagen hat. Und schon gab es 40 Wissenschaftler aller möglichen renovierten Universitäten, die gesagt haben, Hey, was ihr da gebracht habt, das ist echt schädlich, sowohl für die Wissenschaft, für die Nutzer, für die Urheber. Das könnt ihr doch nicht bringen. Ähm, wurden nicht gehört, die Wissenschaftler, schon am 29. November hat äh, 2016 dann der Rechtsausschuss äh, das Ganze durchgewunken und gesagt, ja, äh, super Reform, machen wir, machen wir. Eigentlich 16 Tage äh, und nur Kritik äh, hätten die sagen müssen, okay, das überarbeiten wir, ähm, nur irgendwie ist das nicht passiert. Ähm, dann ist es weitergegangen, am 12. Januar 2017, das ist auch dann die Geschichte gewesen, wo ich zum ersten Mal darauf aufmerksam geworden bin, hat die Cambridge University unter Führung von Dr. Christine Angelopoulos eine Studie veröffentlicht, wo sie festgestellt haben, diese Reformen, die der liebe Oettinger mit seinen Kollegen da auf den Weg gebracht hat, steht in Konflikt mit der eu grundrechte -Charter und sämtlichen Direktiven, unter anderem auch mit dem Providerprivileg und mit dem Recht auf Meinungsfreiheit etc. Und das war natürlich... Natürlich dann erstmal ein bisschen, ähm, hast du eine schöne Metapher dafür? Das hatte ich ja, hat ja offenbar wachgerüttelt. Insofern war das eine gute Stellungnahme. <lacht> ja, es hat vor allem, denke ich, die, die, die Parlamentarier getroffen, weil die dann festgestellt haben, wir können das jetzt so durchdrücken, wie wir wollen. Am Ende wird sofort vom Europäischen Gerichtshof gekippt. Ich meine, wir kennen da einen Kandidaten, der da sehr gerne klagt. Ich Kommen wir noch dazu gleich. Kommen wir noch dazu. Ich denke, also die haben sich da gedacht, du, da gibt es so einen Patrick Breyer von den Piraten. Das ist dann sofort wieder weg, wenn es hier im Konflikt steht, wenn das sogar die Cambridge University bestätigt hat. Was hat man dann gemacht? Ja, man hat überlegt, überlegt, überlegt und im Juni, im 15. 2017, hat man den Alt bekannten Axel dann als Berichterstatter gewählt, hat ihm mehr oder weniger den Auftrag gegeben, ja, schau mal, da gibt es so eine Studie und wegen dem könnte die Reform nicht durchkommen. Kannst du vielleicht im juristischen Fuß alles so ein bisschen umformulieren, dass immer noch die gleichen Forderungen sind, aber es nicht mehr gekippt werden kann. Und ähm, das ist dann mehr oder weniger auch passiert, wie wir schon vorhin gesagt haben, mit dieser Umdefinierung in Artikel 2. Und ja, es hat auch nicht weiter lange gedauert, am 16. Oktober 2017 sind dann 50 Nichtregierungsorganisationen auf den Plan gekommen und haben, haben heftige Kritik geäußert, haben festgestellt, hey, die Forderungen sind ja immer noch das gleiche, Das ist dasselbe nur in grün, nur mit Umdefinierungen und am 14. März 2018, wie du vorhin schon angesprochen hast, ist dann GitHub auf den Plan gekommen und hat erstmal einen ganz großen Teil der Netzgemeinde auf das Ganze aufmerksam gemacht. Man muss dazu sagen, wir von Piraten haben jetzt nicht die größte Reichweite, deswegen ähm, war das so der Moment, wo das als, als Github-Protest gefahren hat, das im ähm, größeren Teil der Netzgemeinde erreicht hat. Und ähm, das hat dazu geführt, dass äh, sie quasi in die Reform reingeschrieben haben, Github ist ausgenommen, <lacht> einfach damit die Auffälle äh, zu stunkern. Und, ähm, aber damit war es nicht gegessen. Am 6. April 2018 hat der Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen, ein, ein, ein Statement, eine Erklärung verfasst unter der Führung vom Sonderberichterstatter für Meinungsfreiheit, David Kai, wo es dann hieß, dass die Reform halt nicht mit der, mit der UN Menschenrechtserklärung vereinbar ist. Ich meine, da gibt es hier eine schöne Geschichte, EU Grundrechtecharta ist ja rechtlich bindend, nur die UN Menschenrechtserklärung halt leider nicht. Allerdings ist es halt schon eine ziemliche Aussage, wenn der UN-Menschenrechtsausschuss eine Erklärung bringt, ja, hey, das ist jetzt nicht so cool, was Sie da veranstaltet habt. Und später haben sie das dann nochmal spezifiziert, beim Trilogprozess, ganz aktuell jetzt 2019, kam dann die Aufforderung, die EU möge die Reform bitte mit internationalen Standards für Meinungsfreiheit in Einklang bringen. Ähm so viel dazu. Am 6. April 2018, obwohl jetzt GitHub wieder beruhigt war, weil sie quasi ausgenommen wurden, 20 Tage später sind dann die nächsten Professoren gekommen, 25 von allen möglichen reservierten Universitäten mit deren Teams, 145 weitere Organisationen und haben wiederhaufen öffentliche Briefe geschrieben, haben gesagt, hier, wir schließen uns der Einschätzung vom Menschenrechtsausschuss an. Liebe EU, tut euch doch bitte dieses Reformpaket nochmal überlegen. Naja, ist leider nicht passiert. 26. Mai 2018 hat dann der Ministerrat ungeachtet der ganzen Kritik ähm, auch einfach die Reform durchgewunken, hat gesagt, äh, finden wir cool so, was da passiert. Ähm, nicht ganz so schön. Also das mit dem UN-Ausschuss finde ich schon interessant, denn es zeigt ja im Grunde genommen, dass wir in Europa eigentlich die Ersten weltweit sind, die auf so eine Idee kommen, solche Upload-Filter verpflichtend einzuführen, um Copyright-Verstöße zu verhindern. Also weder China noch Russland hat so ein Gesetz. Ich bin sicher, die werden das jetzt schnell machen. Aber das finde ich schon bedenklich, dass wir da ähm, als Erste auf so eine Zensuridee kommen. Also das mhm. ist ja schon für Europa echt ein Armutszeugnis. Das ist definitiv ein sehr großes Armutszeugnis. Ähm, wir hatten ja auch äh, so ein chinesisches Unternehmen, was angeboten hat, dass sie den kompletten EU-Verkehr, also kostenlos VPN anbieten und über China überleiten, um den, äh, um die europäischen Bürger vor Zensur zu schützen. Und dass das aus China kommt, also ähm, China ist ja, was Zensur angeht, so äh, der Vorreiter schlechthin, dass die dann kommen und sagen hier, dass ein Unternehmen aus China kommt, ja wir leiten es über chinesische Bürger, äh, chinesische Server, um die europäischen Bürger vor Zensur zu schützen. Das zeigt dann schon auf, dass da einiges im Argen ist mit dieser Reform. Ähm, ja, am 19. Juni 2018 hat dann das Europäische Parlament Google und Facebook eingeladen, ähm, um, um quasi zu hören, was denn deren Meinung zu der Reform ist. Willst du da was zu sagen? Nee? Okay. <lacht> okay, ich habe das ein bisschen verfolgt und was mich halt besonders erstaunt hat, weil zu dem Zeitpunkt bin ich ja eigentlich noch davon ausgegangen, dass gerade Google wegen YouTube diese Reform überhaupt nicht will, dass die beiden Firmen Facebook und Google massiv für die Reform lobbyiert haben und gesagt haben, liebe europäischen Parlamentarier, diese Reform müsst ihr unbedingt durchdrücken und das hat mich dann schon echt, echt stutzig gemacht. Dazu kommen, wir, dazu kommen wir später noch, weil nach außen hin haben die Firmen natürlich beide so getan, als wären sie ganz krass gegen die Reform. Ähm, ja, einen Tag später hat der Rechtsausschuss äh, das Ganze wieder weiter durchgewunken, äh, die veränderte Fassung und äh, dann ging es langsam auf die Abstimmung im EU-Parlament äh, zu. Am 5. Juli war die und davor, am 3. und 4. Juli, ähm, da war wieder Gitter dabei, die haben sich von der Ausnahme äh, nicht abschrecken lassen, haben äh, nicht ihr, ihre Seele verkauft. Auch Wikipedia war dabei, OpenStreetMap und äh, alle möglichen äh, Seiten des freien Internets und haben äh, schwarze Banner geschaltet oder ihre Webseiten komplett abgeschaltet, irgendwelche Infotexte geschaltet und quasi zwei Tage vor dieser Abstimmung enormen Protest gefahren. Das ist natürlich auf die Netzgemeinde übergeschlagen und es war dann so viel Aufmerksamkeit da, dass das ähm, Europaparlament für Vertagung der Abstimmung gestimmt hat. Ja und ähm, was ist danach mit der Netzgemeinde passiert? Was ist deine Einschätzung? Ist er eingeschlafen oder hat geglaubt, das Thema wäre jetzt vom Tisch? Das war leider ein fataler Irrtum. Das war, das war ein richtig fataler Irrtum, ja. Ähm, wir hatten am 26. August 2018 einen europaweiten Protesttag von der Piratenpartei und äh, wir hatten alle möglichen Leute angefragt, alle möglichen Vereine. Es hat niemanden interessiert, auch aus der Netzpolitik Szene. Ähm, Im Endeffekt, also jetzt meine Erfahrung aus München beispielsweise, wir, wir standen da komplett alleine da. Die GEMA hat sich über uns lustig gemacht, hat äh, Fotos gezeigt von hier äh, 50 Leute, 25 davon mit Piratenflagge in der Hand, ein Großdemo. Ja, ich hatte das witzigerweise als Großdemo angekündigt gehabt. Das ist so ähm, äh, zu dem Zeitpunkt vor dieser Demo ist mein erstes YouTube Video entstanden, als ich mir gedacht habe, okay Jetzt äh, mache ich den Aufwand, äh, nehme ein Video auf, schreibe ein Skript runter, habe dann am Ende angekündigt, kommt alle zur Großdemo, kommt alle zur Großdemo und äh, dann standen wir mit 50 Leuten da. <lacht> ja, traurige Wendung, weil im Endeffekt hat das dann dazu geführt, dass am 12. September 2018, weil die öffentliche Aufmerksamkeit weg war, das Europaparlament äh, dann, nachdem die Abstimmung vertagt wurde, an äh, dem Tag äh, dann äh, die Reform in den Trilog geschickt hat, also mehr oder weniger so gut wie angenommen hat. Ähm, ja, zum Glück ist der EU-Prozess lang, also einfach nur das Annehmen der Reform und den Trilog schicken ist jetzt noch nicht ausschlaggebend dafür, dass es grundsätzlich umgesetzt wird. Und deswegen ist dann natürlich eine ganze Menge weiteres passiert. Wir haben am 22. Oktober 2018 dann vor, schon vorhin angesprochen das Statement von Susan Wojcicki, der CEO von YouTube, um, wo sie gesagt hat, ja, dass YouTube sich möglicherweise dazu gezwungen sieht, im europäischen Raum alle privaten Nutzer auszusperren und nur noch Medienkonzernen das Hochladen von Videos im europäischen Raum um, ermöglicht. Und das ganze Statement las sich allerdings eher wie eine nüchterne Ankündigung. Also einfach wie ein, so wir denken jetzt, Reform ist bereits in Stein in den Sessel, weil der EU-Parlament hat dem Ganzen schon zugestimmt. Und wir, damit unser Ruf jetzt nicht geschädigt wird, sagen, wir ja, naja, die EU hat das gemacht und jetzt wird das und das folgen. Und das ist eine ganz interessante Geschichte. Was meinst du, warum hat denn jetzt YouTube ein Interesse daran, Privatnutzer aufzusperren? Also ich glaube, dass sie die schon gerne beibehalten würden, weil das die Community belebt und für sie von Profitinteresse ist. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass so ein kommerzielles Unternehmen am meisten verdient, eigentlich mit den unproblematischen Videos, die viele Klicks kriegen und wo sie gut Werbung drauf verkaufen können. Ne? Also die haben, kein, die haben nicht die Lust und die Zeit und das Geld, um große Prüfungen durchzumachen. Wenn denen was in die Quere kommt, dann löschen die es im Zweifelfall. Mhm. Ja, man muss dazu sagen... Die ganzen kleinen Nutzer, die jetzt irgendwie 500 Aufrufe auf ihren Videos haben, kosten mehr, als dass sie dem Unternehmen bringen. Also rein wirtschaftlich gedacht, die ganze Bandbreite, der Strom, Speicherplatz, muss ja nicht die Festplatten alles dazu kaufen, ähm, es, es rechnet sich nicht. Nur, warum hält man die kleinen Leute mit auf der Plattform? Weil, wenn jetzt heute, also vor, vor Reformen, YouTube sagen würde: Hey, alle kleinen Leute sperren wir aus, wir nehmen nur noch die ganz Großen, was würde dann passieren? jeder, auch die Großen würden aus Solidarität zu einer anderen Plattform rüberwandern und sagen, was soll denn das? Ähm, jetzt, nach der Reform, können sie die, die EU als Sündenbock hinstellen und machen damit quasi weniger Verlust, also man muss dazu sagen, YouTube hat äh, seitdem Google äh, die Plattform gekauft hat, keine schwarzen Zahlen geschrieben in den ganzen Quartalen. Ähm, die Reform ermöglicht dass, äh, Google, dass das Projekt YouTube wirtschaftlich wird, indem sie die kleinen Leute die Kosten rausschmeißen, ähm, Schuld ist äh, die EU und die Leute, die groß, viele Klicks bringen, viele Werbeeinnahmen bringen und unproblematisch sind, die bleiben auf der Plattform und äh, bringen Einnahmen und die ganze Konkurrenz kann die kleinen Leute allerdings auch nicht übernehmen wegen der Reform und das ist dann mehr oder weniger ein Jackpot für YouTube. Äh, die, hat, die Susan hat das Ganze einfach nur als so öffentlichen Brief geschrieben, der irgendwie halt dann im Internet versauert ist. Ähm Hätten sie ein Interesse gehabt, jetzt äh, da schon eine Panikwelle loszutreten, hätten sie wahrscheinlich erstmal Videos gemacht oder auf der start was geschaltet. Ganz interessant, es gibt immer noch keinen Banner auf der YouTube-Webseite zu Save Your Internet. Ähm, ist nicht passiert. Allerdings, ähm, irgendwann ist ein YouTuber namens Wissenswert auf den Plan gekommen, hat äh, diesen offenen Brief gesehen und da hat dann erstmal mal ähm, ein, ein Panikvideo geschaltet, in dem er gesagt hat, YouTube wird es 2019 nicht mehr geben. Klar, ein bisschen übertrieben, aber dann ging selbstverständlich die Hysterie los am zweiten. November. Ähm, alle YouTuber haben dann dieses Statement sich durchgelesen und ups, äh, tatsächlich, das steht ja wirklich da, Mist, ja. haben dann ihren, äh, ihren Followern, ihren Abonnenten gesagt, hey, äh, meine Existenz ist gefährdet. Und es hat nicht allzu lange gedauert, drei Tage später hat schon, äh, die, wurde schon die Gegenkampagne forciert von Funk. Das ist das äh, Rundfunknetzwerk, das, äh, das YouTube-Projekt des öffentlichen Rundfunks. Auch eine äh, interessante Sache, die spielen da auch ordentlich mit. Da haben dann äh, YouTuber wie Mr. Wissen2Go und, und, und Co. und wen gab es da noch alles? <lacht> ähm haben dann ähm, gesagt, nee, das ist alles nicht so schlimm, die Leute, die hier sagen, die Reform ist problematisch, sie haben, sind einfach nur Hysteriker, ähm, es, es geht um, um den Schutz von allen und es wird auch keine Uploadfilter geben und alles. Und ähm, Man hat den im Video schon so ein bisschen angesehen, dass sie nicht ganz den angenehmsten und überzeugtesten Gesichtsausdruck hatten, während sie das geredet haben, aber wenn man halt bezahlt wird... Ja, das Brot, ich esse, das ein Lied singe ich, ne? Und ähm, dann mit dieser Gegenkampagne von Funk ist das Ganze dann wieder versandet und es ist, war eine Zeit dann ziemlich, ziemlich ruhig. Ja, wir hatten dann am 24.11. unsere Internetbeerdigung von Piraten organisiert, hier in München. Da haben wir uns so einen schwarzen Fragolitsack geholt, haben schön Internet ausgedruckt, draufgeklebt, haben eine Plane ausgelegt, eine Beerdigung abgehalten, haben da ein paar Leute eingeladen. Aber mehr als die eingeladenen Leute sind da nicht gekommen. Also man hat schon gemerkt, diese Gegenkampagne hat sehr gut funktioniert, weil alle, die was zu Artikel 13 gesagt haben, einfach nur als äh, dumme Hysteriker abgestempelt wurden in der Öffentlichkeit. Und dann standen wir bei unserer Kunstaktion so mit 50 Leuten auf dem Platz. Gut, war nur eine Kunstaktion und keine Demo, von daher nicht weiter problematisch. Nur es war halt schon ein bisschen ernüchternd. Als ich die Demo zu der Julian Bam aufgerufen hatte. Ja, das ist witzig gewesen. Also wir haben die mit äh, kleineren YouTubern, zu denen ich persönlich Kontakt habe, ähm, organisiert, haben über deren Netzwerke halt ähm, versucht, halt, Leute noch dazu zu bringen und ich habe dann auch eine schöne Beerdigungsrede gehalten gehabt. Die erste Rede in meinem Leben und auch die einzige, die ich komplett auswendig kann. <lacht> ähm, weil ich mir das Video im Nachgang so oft angeschaut habe. Also ich habe bei der Rede selbst abgelesen. <lacht> äh, auf jeden Fall, es war eine coole Aktion, die Bilder waren schön. Julian Bam, einer der reichweitigen größten YouTuber auf YouTube, hat am Tag davor ähm, zu der Aktion aufgerufen, seine Leute, dass sie da hinkommen. Eine Person hat sich auf den Weg gerafft und ist aus Österreich ähm, rübergefahren, fünf Stunden lang und ist aufgetaucht, in der Hoffnung sie würde Julian Bam sehen, allerdings ähm, die, die ganzen kleinen YouTuber, mit, mit so gut wie kaum Reichweite, mit 1000 Abonnenten, haben deutlich mehr Leute mitgeschleppt, als jetzt über Julian Bam mobilisiert wurden, und äh, da kam dann auch in, in, ähm, in Nürnberg der Aufruf, bringt zwei Leute, die noch nie auf einer Demo waren, auf eine Demo zur Urheberrechtsreform und ihr könnt sagen, ihr habt mehr Leute mobilisiert als Julian Bam. <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall kann man sagen, also auch wenn diese Internetbeerdigung ähm, relativ wenige Leute vor Ort hatten, die Bilder waren doch sehr eindeutig und die Rede hat dann einige Leute wachgerüttelt. Ich habe da dem, zum ersten Mal den Mauervergleich gezogen, wobei den hatte ich schon am, irgendwo mal bei einer anderen Rede gezogen, aber äh, da öffentlich. Dann habe ich gesagt, äh, niemand hat vor, eine Mauer zu bauen in meiner Rede. Und... Äh, Warum, warum ich weiß, dass das ganze Internet das übernommen hat? Eigentlich heißt es, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Und ganz, ganz viele YouTuber und Blogger haben aber alle dieses Niemand hat vor, eine Mauer zu bauen übernommen. Und äh, wenn so viele Leute denselben Fehler machen... <lacht> naja, äh, das Ganze ist dann, ist, ist dann wieder ein bisschen hochgekocht. Das, das, Herr Newstime hat das Ganze hochgeladen, und die, die, die Videos von der Aktion und andere YouTuber. Und dann ist es wieder in den öffentlichen Fokus gerückt, weil allein diese Zweifel, die wir gestellt haben, hatten mit dem Mauervergleich und möglichen anderen Sachen in dieser Rede, ähm, haben die Leute dann gedacht: Okay, vielleicht steckt da doch mehr dahinter als nur eine Hysterie. Und äh, das hat dann dazu geführt, äh, dass irgendwann am, am 1. September 2018 es dann einen Brief von Film- und Sportverbänden gab. Magst du was dazu sagen? Okay. Also es gab einen Brief von, von Film- und Sportverbänden, die gesagt haben, nehmt uns bitte komplett aus der Reform raus, wir wollen damit nichts zu tun haben, es ist für uns eine Rufschädigung, mit dieser Reform in Verbindung gebracht zu werden, wir wollen diese Reform nicht, wenn ihr sie schon macht, dann bitte ohne uns und das war dann ein Schlag ins Gesicht, weil die CDU CSU hat immer argumentiert, sie machen es für diese ganzen Filmverbände hier, Fußballliga, die ganzen Urheber und alles und dann kommt von denen ein öffentlicher Brief, Ey, es ist für uns saurufschädigend, wessen ihr das macht, wir wollen damit nichts zu tun haben, wir hatten damit nie was zu tun und das hat das Ganze dann natürlich noch mehr angefeuert, weil da konnte dann niemand mehr sagen, gut, es handelt sich nicht um Hysteriker. Äh, es handelt sich nur um Hysteriker, weil da dann im Endeffekt klar war, die, für die die Reform angeblich sein soll, nicht mal die wollen sie. Ähm, nichtsdestotrotz. Ähm, dann ging es ganz in den Trilog und er wurde auch erfolgreich abgeschlossen und dann gab es eine schöne Geschichte mit dem Vorsitzenden der EVP-Fraktion. Wie heißt er nochmal? Manfred Weber. Manfred Weber, genau, genau, genau. Ich hatte den Namen gerade, äh, ist mir kurz entfallen. Auf jeden Fall hat er am 4.3. angekündigt, die Abstimmung vorverlegen zu wollen. Also die, die Hintergrundgeschichte ist die: Wir hatten am 23.3. Großdemonstrationen in ganz Europa angekündigt, also die nächsten Großdemos. Nur das Thema war inzwischen so heiß, dass im Endeffekt absehbar war, dass die Demos auch wirklich groß werden. Und dann hat die CDU-CSU, also vertreten durch Manfred Weber, zufällig Vorsitzender der Europäischen Volkspartei, Partei, wo die CDU CSU mit drin sitzt, ähm, äh, durchsickern lassen, hey, sie wollen die Abstimmung vor die Demos legen, damit äh, möglichst keine äh, Parlamentarier äh, umkippen und nicht mehr lobbyhörig sind, aus Angst Stimmen zu verlieren. Ähm, einen Tag später gab es eine ganze Menge Spontan-Demos vor den ganzen CDU-Parteizentralen, hatte ihr auch eine in Kiel? Nee, aber in Berlin zum Beispiel. In Berlin. Und äh, vor der CSU, äh, zu der Manfred Weber ist CSU-Politiker, genau. Vor der CSU hatten wir auch eine ne, ne kleine spontane Aktion. Ich habe auf Twitter äh, gefragt, hey, wer hat Lust auf einen kleinen Spaziergang zur CSU-Parteizentrale morgen? Eine Umfrage erstellt äh, innerhalb von... Ähm, unter acht Stunden haben da 7000 Leute dran teilgenommen und äh, es war mehr als ersichtlich, ja, das wird was. Wir haben, haben so, eine, so eine kleine tragbare Box genommen und einen kleinen Spaziergang an der CSU vorbeigemacht, haben äh, dann auf, auf Höhe, ähm, wir haben mehrere Parteizentralen von der CSU in München, auf der Höhe einer davon, äh, die ganze Zeit in deren Richtung alle möglichen Sachen gebrüllt. Ich habe äh, auf einer Rede dann schön hier alles erklärt und wir hatten. Ähm, 2500 Menschen innerhalb von weniger als 18 Stunden, die dann die da dann standen und das ist halt dann schon äh, ziemlich krass gewesen und äh, da, haben dann, da hat dann Manfred Weber ein, ein Interview rausgehauen bei der ARD, wo es dann hieß, niemand hat vor, die ähm, Abstimmung vorzuverlegen. Und ähm, dann kurz darauf hat dann äh, Timo Wölken, ein, auch ein Europapolitiker, ein äh, Dokument durchsickern lassen, ähm, dass äh, dennoch Manfred Weber nach seinem Interview, wo er gesagt hat, dass niemand vorhat, die Abstimmung vorzuverlegen, ähm, äh, danach beantragt hat, äh, eine Abstimmung über die Vorverlegung der Abstimmung abzuhalten. Und das ging dann in die Fraktionsvorsitzenden-Sitzung und die ganzen anderen Fraktionen haben allerdings die EVP-Fraktion auflaufen lassen. Also wirklich jeder Einzelne hat gesagt, hey EVP, das, könnt ihr, das ist, machen wir nicht mit, ähm, egal ob wir jetzt für oder gegen die Reform sind, das ist einfach ein ziemlich undemokratisches Verhalten, das geht nicht. Da hat sich dann auch der Spaß etabliert, bei Demos tut man als Versammlungsleiter am Anfang äh, gerne sagen, man äh, spricht ein Verbot für antidemokratische Vereinigungen aus. <lacht> und äh, seit der, die, seit dieser Abstimmungsvorverlegung wird da immer auch noch die CSU mit aufgezählt. <lacht> ähm, ja, das Ganze ist flach gefallen. Und ähm, Aber die Abstimmung war leider immer noch erfolgreich. Also wir hatten am 23.3 die europaweiten Demos, Sie waren auch riesig. Allein in München hatten wir 50.000 und magst du noch was darüber erzählen? Es haben ja an die 100 Städte in Europa daran teilgenommen und zusammengezählt über 100.000 äh, Teilnehmer sind da gewesen, haben auch protestiert. Mhm. Und im Endeffekt ist es ja auch knapp gewesen äh, bei der Abstimmung, denn ähm, es gab ja mehrere Punkte, die abgestimmt worden sind. Bei, bei einer Abstimmung ging es darum, äh, ob sozusagen noch Änderungen an dieser Richtlinie zugelassen werden sollten. Und äh, die wurde mit fünf Stimmen Mehrheit nur verloren, diese Abstimmung. Und ähm, dann am Endeffekt wurde abgestimmt, ob die Richtlinie angenommen werden soll. Da haben dann noch mal deutlich mehr Leute für die Annahme leider gestimmt. Ja, da haben sich auch ähm, zehn Leute verwählt gehabt. Also einige haben dann hinterher ihr Abstimmungsverhalten korrigieren lassen. Das kann man im EU-Parlament. Es hat aber auch keine Auswirkungen mehr auf das Abstimmungsergebnis. Das heißt, es ist dann wird dann eben im Protokoll geändert, aber ähm, dass die Abstimmung keine Mehrheit hat, äh, dabei bleibt es. Und wir haben natürlich auch den starken Verdacht, dass das jetzt nicht unabsichtlich war, dieses verwählen sondern dass sie sich hinterher nicht dafür rechtfertigen wollten. Und ich will vielleicht noch mal ein paar Worte sagen zu dem, wer wie abgestimmt hat, denn bei so einem knappen Ergebnis wie fünf Stimmen kommt es ja eigentlich auf jede Stimme an. Und da ist natürlich klar, dass die CDU, CSU geschlossen für die Reform gestimmt hat. Deswegen nie mehr CDU, nie mehr CSU. Ähm, interessanterweise bei der SPD hat die große Mehrheit von den deutschen Abgeordneten äh, dagegen gestimmt, beziehungsweise für Änderungen zuzulassen. Es gab aber auch einige, ähm, die nicht dafür, äh, oder einzelne, ich glaube eine Person, die nicht dafür gestimmt hat. Und ähm, diejenigen, die wirklich geschlossen ähm, gegen Uploadfilter gestimmt haben, waren neben der Linken vor allem Vertreter kleiner Parteien, wie unsere damalige Abgeordnete, aber auch die Partei und so weiter und so fort. Ähm, interessant war, fand ich, dass ähm, bei der FDP, die ja überhaupt nur drei Abgeordnete im Europaparlament hat, einer davon nicht zur Abstimmung gegangen ist. Und ähm, dass bei den Grünen ähm, nicht nur zwei die Abstimmung geschwänzt, sondern zwei weitere sogar dafür gestimmt haben für die Reform. Das heißt, wenn wir uns jetzt überlegen, äh, fünf Stimmen haben gefehlt. Wenn alleine die Grünen geschlossen für Änderungen gestimmt hätten, hätten die zwei, die anders abgestimmt haben, schon vier Stimmengewicht ausgemacht und die anderen beiden noch zwei mehr. Das heißt, es hätte gelangt für die Mehrheit. Ähm, da ähm, den Artikel 13 vielleicht rauszustreichen. Und ähm, das, finde ich, wissen zu wenige, ähm, wie viel das ausgemacht hat, dass äh, die anderen Parteien da unzuverlässig waren, dass sie sich offensichtlich selber uneinig waren, dass ähm, Leute aus ihren eigenen Reihen, gerade bei den Grünen, die Frau Trüppel ähm, sogar am Vorabend noch mit äh, Lobbyverbänden sich zusammengesetzt und Werbung ähm, für die Reform mit Upload-Filtern und so weiter aktiv gemacht hat. Also die haben da eine ganz große Verantwortung. Und äh, wenn sich die SPD rühmt, wie viele dagegen gestimmt haben, muss man erstens sagen, die haben ihre eigene Fraktion nicht überzeugt. Also die sozialdemokratische Fraktion im Europaparlament hat mehrheitlich dafür gestimmt. Und zweitens muss man natürlich sagen, äh, das geht da jetzt noch durch den Rat. Also da stimmen die EU-Regierungen ab in zwei Wochen. Und äh, im Rat... Es ist letzten Endes die Stimme Deutschlands, die den Ausschlag gibt. Würde Deutschland dagegen stimmen, wäre nämlich eine Sperrminorität vorhanden, um diese Richtlinie zu stoppen. Und es ist auch nicht so dass die SPD zum Beispiel wenigstens eine Enthaltung durchsetzen, durchgesetzt hätte. Das könnte sie jederzeit. Nein, die Bundesregierung will ausdrücklich zustimmen dieser Reform mit samt Uploadfehler. Das ist die sogenannte Pizzatheorie von Frau Bali, die Bundesjustizministerin, gleichzeitig Spitzenkandidatin der SPD zur Europawahl, meint, ähm, ja, es sei so eine große Pizza, wenn da ein Stück nicht gut schmeckt, dann müsse man die nicht ganz wegschmeißen. Also die würde ich wirklich mal gern lebenslang auf die setzen. Ja, wie gesagt, also Frau Barley von der SPD hätte die Chance gehabt, mit ihrem Veto das, ihr Zustand das Ganze zu verhindern. Und das hat sie, hat sie, hat sie immer noch äh, hat sie nicht genutzt. Und ähm, zur Pizzateorie, wenn ein Stück der Pizza richtig krass verschimmelt ist, dann sollte man sich Gedanken machen, ob man den Rest der Pizza nicht auch lieber wegschmeißt. Also, dass da ein Stück schon hier der Schimmel schäumt, heißt definitiv, dass der Rest der Pizza vielleicht auch nicht unbedingt essbarer ist. Ja, Frau Barley hat, als sie, als sie aufgefordert wurde, ihr Veto zu nutzen, nicht mal sich enthalten, sondern hatte gesagt, die ganze Reform, die will ich. Sie hätte mit, der, mit ihrer Stimme das alles abändern können. Und sie hat ein zweites Mal die Möglichkeit bekommen, ihr Veto zu ziehen oder nicht, nämlich am 9.04. Und äh, da hat dann äh, die SPD dann dafür gesorgt, äh, dass äh, Frau Barley sich quasi nicht ein zweites Mal als äh, Lobbyhörig blamieren muss. Und da äh, hat diese, die abschließende Ratifizierung nach hinten verlegt, auf den 15.04. zur ähm, Europäischen Agrarministerkonferenz. Sprich, Barley muss jetzt nicht ein zweites Mal für Ja-Stimmen und der Öffentlichkeit zeigen, hey, irgendwas ist da faul, äh, sondern äh, gibt das Ganze jetzt an das einzige äh, CDU-Ministerium, was hier ich glaube, das Einzige, was hier vor der, vor der Europawahl noch tagt, das Agrarministerium, die Julia Glöckner. Und mir fällt kein Ministerium ein, was dem Internet ferner ist als das Agrarministerium. Allerdings, das soll jetzt abschließend über die Zukunft des Internets entscheiden, am 15.04. Das ist, äh, lässt schon so ein kleines Geschmäckle ist ja inzwischen auch rausgekommen, wie es eigentlich dazu kam, dass die Bundesregierung eingeknickt ist. Er hat ja erstens ist es ja so im Koalitionsvertrag selber steht drin, wir wollen keinen Uploadfilter. Dann war es so, dass die Bundesregierung immerhin noch gesagt hat, wir wollen, dass kleine Unternehmen ausgenommen sind. Und dann sind sie auch da umgefallen und zwar just am selben Tag. Als auf einem deutsch-französischen Treffen verkündet wurde, Frankreich lässt seine Bedenken gegen das Nord Stream Pipeline Projekt, Gaspipeline Projekt fallen. Das heißt, ganz offensichtlich ist es eben so gelaufen, dass es ein Deal war mit Frankreich. Deutschland unterstützt die Urheberrechtsreform, die die französische Regierung unbedingt will. Und im Gegenzug machen sie die Gaspipeline mit. Und das ist natürlich so eine Hinterzimmerpolitik und ähm, so ein Kuhhandel, Handel, dass äh, da recht Proteste dagegen nötig sind. Und deswegen ist auch, sind auch noch Proteste geplant, bevor diese Abstimmung am 15. April im Rat stattfindet. Kannst du nochmal schildern, was da passieren genau. wird? Genau. Also wir haben eine Menge Proteste, jetzt auch diesen Samstag am 6.4. wieder. Ich habe auch gerade mitbekommen, auch hier in ähm, Bonn? In Köln? In Köln. In Köln, in Köln um 11.30 Uhr gibt es wieder einen Protest. Äh, ist hier jemand vom, vom KV? Ja? Ja. Wo? Um 11.30 Uhr auf dem Ron-Kali-Platz ist am, hier, hier direkt vor Ort äh, der nächste Protest. Und es sind äh, explizit Fahnen erlaubt. Und, und äh, es gibt auch in vielen anderen Städten am 6.4. Demonstrationen. Ähm, auch am 7.4. gibt es in einigen welche, äh, wieder europaweit, also auch in Polen ist wieder was geplant. Ähm, und natürlich das Wochenende drauf, am 13.4. gibt es auch wieder Proteste. Also jetzt äh, bei mir in München, wir haben am 6.4. keine Demo, wir haben eine Kunstaktion, bei der wir aus äh, ausgedruckten Memes Hashtag Save Your Internet auf dem Boden auslegen werden und äh, dann quasi das Internet ausdrucken, damit die Leute, die mit dem Internet nicht so bewandert sind, äh, dann äh, verstehen worum es geht. Und wir demonstrieren am am 13.04. Und ähm, ja, es gibt in allen möglichen Städten wieder von den jeweiligen dortigen Piratenparteien organisiert Demonstrationen. Und wir hoffen im... Irgendwie auf die, die Agrarministerin einwirken zu können, äh, de, jetzt mit den äh, weiteren Demonstrationen, dass sie sieht, okay, die Demonstrationen waren einmal schon groß und jetzt gibt es wieder große Demonstrationen, es interessiert die Leute immer noch und äh, selbst wenn sie als Agrarministerin jetzt nicht wirklich beurteilen kann, was jetzt Urheberrecht und Internet, was das für Auswirkungen hat, dass sie dann trotzdem sagt, so, dieses Risiko gehe ich nicht ein, ich höre auf die Öffentlichkeit, ich höre auf die Interesse der Bürger, der Nutzer, der Urheber und äh, verweigere die Ratifizierung. Ebenfalls in der übernächsten Woche stimmt das Europäische Parlament über den nächsten Upload-Filter ab und das wissen sehr viel weniger. Es gibt nämlich, bitte, ja da geht es nämlich um die sogenannte terroristische Propaganda. Das heißt als nächstes sollen nicht Urheberrechtsverstöße ausgefiltert werden, sondern vermeintliche terroristische Inhalte, was schon unklar ist, was das sein soll. und ähm, diese Filter sollen so funktionieren, dass sozusagen, wenn solche Inhalte aufgetreten sind, kann eine nationale Stelle, also interessanterweise könnte zum Beispiel auch eine ungarische Stelle sowas anordnen oder eine polnische Stelle, äh, kann anordnen, dass sogenannte spezifische Maßnahmen ergriffen werden, um zu verhindern, dass ähm, eine bestimmte vermeintlich terroristische Gruppierung nochmal Inhalte verbreiten kann. Und diese spezifischen Maßnahmen sind natürlich im Endeffekt wieder nur ein anderes Wort für Uploadfilter, denn sonst ist es einfach nicht möglich, präventiv ähm, sowas zu verhindern. Das heißt, da soll jetzt zum zweiten Mal Uploadfilter verpflichtend eingeführt werden. Und was auch drinsteht in dieser Verordnung ist ähm, eine sehr kurze Löschfrist für gemeldete, ähm, unzulässige Inhalte. Und zwar innerhalb einer Stunde sollen terroristische Inhalte zu löschen sein, und zwar rund um die Uhr und auch für kleine Angebote. Das heißt, es sind gar keine Ausnahmen für kleine Anbieter vorgesehen. Und das natürlich ein Irrsinn, denn gerade ehrenamtliche Projekte, die übrigens nicht ausgenommen sind, anders als bei den Urheberrechtsfiltern. Gerade ehrenamtlich betriebene Foren, äh, Blogs und so weiter können das natürlich nicht leisten, nachts innerhalb einer Stunde was zu löschen. Also deswegen könnte das wirklich das Aus für einen Großteil von Internetangeboten bedeuten. Ich glaube, das sind sich viele noch nicht so klar darüber, die jetzt gegen Artikel 13 engagiert waren. Und ich habe jetzt auch heute gelesen, dass wirklich dazu aufgerufen wird, auch vor dieser Abstimmung wieder sich an das Europäische Parlament ähm, zu wenden. Das ist diesmal jetzt erstmal nur die erste Lesung, also noch nicht die finale, aber wir haben ja jetzt wirklich die Erfahrung gemacht bei der Urheberrechtsreform, wenn wir zu spät dran sind, dann ist es eben dann auch zu spät und ich glaube, den Fehler sollten wir diesmal nicht wieder machen. Deswegen, wenn ihr demonstriert, Aktionen macht am Samstag, bitte auch auf dieses Thema ganz speziell nochmal hinweisen. Ja, also es heißt jetzt Save Your Internet, also wir retten das gesamte Internet muss jetzt nicht unbedingt auf ein Fachgebiet bezogen sein. Ähm, also damit ihr nicht irritiert seid, das Spitzwort, äh, Spitzname für die Reformen, heißt TEREC, also für Terrorregulierungsgesetz und ähm, ja, im Endeffekt kann man sagen, so, wenn es jetzt aufgrund des öffentlichen Protestes mit der Urheberrechtsreform äh, die Zensur über Uploadfilter nicht funktioniert, äh, dann versucht man es bei Terror. Und ähm, ich bin schon darauf gespannt, falls jetzt äh, Terror, Terek aufgrund von öffentlichen Protesten gekippt werden soll, was die nächsten Gründe sind, warum die Bundesregierung Uploadfilter will. Ich meine, äh, was gibt noch? Äh, ja, was für sich Umweltschutz kann man sich ja auch noch irgendwie, braucht man Uploadfilter, weil Stromverbrauch und alles, vielleicht auch mehr Wohnraum, da bin ich echt gespannt, vielleicht, also CDU, vielleicht sagte ihr hier, für, für mehr Wohnraum brauchen wir Uploadfilter, also die, ich denke, die üblichen Begründungen werden da wieder mal durchgeackert, bis bei irgendeinem Thema die Netzgemeinde nicht laut genug auf die Straße geht und es gibt im Endeffekt nur ein Mittel, was wir dagegen haben und ich meine, wir können ja nicht unser ganzes Leben lang bei, bei jeder weiteren Reform hier wieder dafür auf die Straße gehen, dass unsere Meinungsfreiheit erhalten bleibt und keine Zensur installiert wird, was wir machen müssen ist die Politiker austauschen, wir müssen denen die Stühle vor die Tür stellen, weil wir führen diesen Kampf jetzt schon ewig. Ich meine Akta, wie groß waren die Proteste damals? Also in Polen vor allem, aber auch in Deutschland war hier viel los und ich meine es war ein Minus gerade und es standen Leute mit Unterhose da und haben gesagt, hey ich reiß mir die Kleider vom Leib, um hier für meine Freiheit zu demonstrieren und ich meine man sieht in der Vergangenheit, wir führen diesen Kampf immer wieder und er ist nicht immer erfolgreich und es wird uns immer, immer weiter ein, ein kleines Stück unserer Rechte eingeschnitten, äh, beschnitten. Es wird uns immer ein kleines Stück unserer Freiheit weggenommen, ein kleines Stück unserer freien Meinungsäußerung weggenommen, es wird immer ein kleines Stück wieder dagegen vorgegangen. Und egal wie laut wir protestieren, wenn wir bei einem Thema mal plötzlich nicht aufmerksam sind, ähm, hier zack, fehlt wieder das nächste Recht und ähm, wir müssen den, diesen Parteien wirklich die Stühle vor die Tür stellen und wir sagen, wir brauchen das Leute, die Bürgerrechte und Freiheit der Menschen achten, weil wenn wir die wieder und wieder jede EU-Wahl im Parlament lassen, wird das, was sie machen können, immer und immer immer weniger. Da sind wir jetzt schon fast bei dem Teil und jetzt, Artikel 13 und jetzt, weil ich schon oft gefragt worden bin wegen Klagen und Verfassungsbeschwerden, ob man das wegklagen kann, will ich dazu auch ein paar Worte sagen. Also es ist nicht so ganz einfach, denn diese Urheberrechtsreform ist erstmal eine Richtlinie, die muss umgesetzt werden in den einzelnen Nationalstaaten. Zuerst hat die Bundes-CDU versprochen, wir machen bei der Umsetzung keine Uploadfilter, sind dann aber schnell wieder, jedenfalls nach der Abstimmung, auf den Boden der Tatsachen geholt worden und selbst Günther Oettinger hat gesagt, natürlich muss auch Deutschland die Uploadfilter umsetzen. Es ist dann allerdings so, dass juristisch sind wir als Nutzer nicht unmittelbar betroffen, wie das so schön Voraussetzung einer Verfassungsbeschwerde ist. Das heißt, was man wohl machen müsste, ist, ähm, ja, jemand, ein YouTuber meinetwegen, müsste Klage einreichen gegen Google, es zu unterlassen, Videos äh, vorher zu filtern, die meinetwegen äh, Vogelzwitschern enthalten <lacht> oder wie auch immer. Man müsste quasi Unterlassungsklage gegen einen. Provider einreichen. Die würden sich dann darauf berufen, wir sind aber gesetzlich dazu verpflichtet. Und dann muss das Gericht eben überprüfen, ist dieses Gesetz eigentlich ähm, kompatibel mit dem Grundgesetz, mit der EU-Grundrechtecharta. Und da muss man sich allerdings dann auch durch alle Instanzen kämpfen, denn das fängt dann eben an wahrscheinlich beim Landgericht und geht dann durch alle Instanzen. Jedes Gericht könnte vorlegen auch an den Europäischen Gerichtshof die Frage, ob dies überhaupt so verhältnismäßig ist. Und ich glaube, wir haben da auch ganz gute Chancen, dass der Europäische Gerichtshof ähm, das äh, einschränken könnte. Aber es dauert sehr lang. Und ob die Filter komplett abgeschafft werden oder ob es nur irgendwie zu einer Reduzierung auf eindeutigere Fälle führt oder wie auch immer, das weiß ich nicht genau. Letzten Endes ist es eine politische Frage und wir sehen eigentlich auch hieran, dass der Grundrechtsschutz auf EU-Ebene noch nicht ausreichend gewährleistet ist. Es gibt nämlich keine europäische Verfassungsbeschwerde. Und das führt eben dazu, dass bei europäischen Gesetzen oder Vorgaben muss man immer den langen Instanzenweg erst gehen. Das kann also lange dauern. Ich denke, wir sollten sondern und werden es auch versuchen. Aber im Endeffekt wirklich wirksam umsteuern lässt sich dann nur auf politischer Ebene. Ja, als äh, schönes Beispiel, wir hatten ja die WLAN-Störerhaftung, die ja ganz klar ähm, grundgesetzwidrig und auch EU-Grundrechtecharta widrig war. Und äh, bis der Prozess abgeschlossen hat, das hat äh, fünf Jahre gedauert. Das war auch ein Pirat, der das weggeklagt hat und jetzt mit, mit der Reform, wie gesagt, wir, wir ich habe hier schon bei Abarbeiten der Timeline erzählt, haben sie ein bisschen umdefiniert, gerade auch weil halt 2017 diese Studie der Cambridge University kam und sagt, ja das ist wegklagbar, haben die hier durch, durch diese Umdefinierung, dass die Plattform alles selbst präsentieren, ja auch ein paar Rechtsprinzipien ähm, ausgehebelt, was das Ganze natürlich nochmal erschwert wegzuklagen. Also es gibt das schöne ähm, Verursacherprinzip, Magst du das erklären? <lacht> ich bin nicht der Jurist. <lacht> also ähm, es, es gibt in der Jura das Verursacherprinzip, dass der, der etwas getan hat, der, der etwas verursacht hat, auch der ähm, sein soll, der zur Verantwortung gezogen werden soll, gemäß den Gesetzen. Und ähm, das wird dann natürlich so ein bisschen ausgehebelt, weil hättest du jetzt diese Umdefinierung nicht, könntest du dich immer darauf berufen, hier Verursacherprinzip, der das hochgeladen hat, äh, der hat es verursacht und ist dann hier auch dafür in Haftung zu nehmen. dadurch, Dadurch, dass die Plattformen jetzt selbst als die definiert werden, die es auf magische Weise hochladen, ähm, sind die quasi der Verursacher und dadurch tust du halt dieses alter Verursacherprinzip so ein bisschen... Ähm ja, wie, wie nennt man das, so das Standbein wegziehen, wo, wodurch das zum Beispiel nicht mehr greift und ähm, damit geht auch zum Stück weit auch wieder die Unschuldsvermutung weg, weil ich meine, hey, die Plattform, wo du unterstellst ja dann ja mit quasi damit, dass sie es ja selber hochlädt, dass sie zu jedem Zeitpunkt sich bewusst ist, was da ist, Und ähm, aber ist eigentlich nicht so. Und da tust du halt durch diese Umdefinierung halt ein paar Rechtsprinzipien angehen, die, wenn diese Umdefinierung nicht stattgefunden hätte, es ziemlich leicht ermöglichen würde, das Ganze wegzuklagen, was das dann natürlich wieder schwieriger macht. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass die Gerichte sehr hohe Anforderungen an diese Filter stellen und sagen, die müssen wirklich, äh, dürfen keine Fehlerrate von höher als 1 was weiß ich, was sie sich ausdenken. Ne? Dass sie schon sehr hohe technische Anforderungen stellen, vielleicht werden sie sogar nicht erfüllbar sein, aber man wird sie wahrscheinlich nicht ganz wegkriegen. Hast du eine Frage? Ähm, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eventuell eine betroffene Plattform das irgendwie wegklagt und welchen Weg gäbe es dann? Also die Plattformen sind auch klageberechtigt, weil die unmittelbar betroffen sind davon. Aber das Problem ist, die Gerichte überprüfen dann nur die wirtschaftliche Zumutbarkeit. Also ob das für die wirtschaftlichen Problem ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass bei einigen kleinen Plattformen, die das jetzt finanziell nicht schwuppen können, die könnten vielleicht versuchen, Ausnahmen einziehen zu lassen, so für kleine Unternehmen gerade. Aber es bringt uns halt auch wieder nicht wirklich was gegen Uploadfilter insgesamt. Also da wäre mein Rat wirklich, dass betroffene Nutzer klagen sollten auch gerade bei den Großen und versuchen sollten, die Filter einschränken oder kippen zu lassen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, von einer anderen Sichtweise, aber jetzt, sagen wir mal, der Nutzer, der überlegt sich natürlich auch, okay, kann ich den Filter irgendwie umgehen oder kann ich den Content irgendwie, kann ich das Geoblocking irgendwie umgehen, kann ich den VPM-Kanal aufbauen, kann ich irgendwie die Infos im Ausland holen, was für Möglichkeiten gibt es da? Also wenn, ich meine, bei Google ist ja im Moment so, die setzen ihr Content die sowieso ein, egal von wo man aus was hochlädt. Das heißt, da kannst du den Filter nicht umgehen. Ne? Ja, es gibt schon eine kleine Unterscheidung, also in Amerika gibt es ja das Fair-Use-Prinzip und wenn du von der amerikanischen IP was hochlädst, ist es da dann schon ein ähm, bisschen gelockerter ähm, als jetzt hier in, in Deutschland, also im europäischen Raum, wo das Urheberrecht ein bisschen fester gezürt ist. Ähm, der Unterschied jetzt vor der Reform ist es halt jetzt so, äh, dass halt äh, das zählt, wo es hochgeladen ist, die Rechtslage dort und wenn du mit der amerikanischen IP was hochlädst, ähm, dann äh, hast du da halt das dort geltende Urheberrecht und wenn du es hier in Deutschland hochlädst, ist es hier geltende Urheberrecht. Nach der Reform ähm, muss quasi Google, wenn es jetzt YouTube europäischen Nutzern zur Verfügung stellt, äh, dafür sorgen, dass alles, was auf der Plattform verfügbar ist, dem europäischen Urheberrecht entspricht, was dann halt dazu führt, oder halt auch Twitch jetzt beispielsweise, die angekündigt haben, dass sie dann halt einfach nach der Reform sagen, alles, was europäische IP ist, wird blockiert. Klar, du kannst dann das versuchen mit VPN oder Tor zu umgehen, da gibt es dann einen weiteren Gesetzesvorstoß, da hatten wir auch eine schöne Pressemitteilung dazu. Ja, das sogenannte Darknet-Gesetz, was sich dann eben genau dagegen richtet und das äh, eigentlich alles kriminalisieren soll, was sozusagen es ermöglicht, Straftaten über das Internet zu begehen, was quasi alles sein kann. Aber ich glaube, ähm, dass diese Uploadfilter könnten vielleicht dazu führen, dass dezentrale Videonetzwerke ein bisschen mehr Nutzer bekommen, wie zum Beispiel Peertube, kennt ihr vielleicht, ähm, denn die fallen ja nicht unter diese Nutzergrenze, äh, die da ähm, eingezogen ist, das heißt, wenn jede Instanz von PeerTube quasi nur noch wenige Nutzer hat, dann ähm, würden vielleicht die upload für die nicht gelten. Und das wäre ja auch nicht schlecht, wenn man mal ein paar Leute weg von YouTube kriegt. Das ist ja selbst eine riesige Datenkrage ja. auch. Drei Jahre drei Jahre. Die Plattform muss jünger als drei Jahre sein. Das ist auch eine der Bedingungen, dass die Ausnahme gilt und Peertube ist schon äh, ein bisschen länger. Ein bisschen Aber es ist ja keine eigene Plattform, sondern es ist ja eine Instanz, die du selber aufsetzen kannst. Das heißt, du machst einen äh, Peertube-Knoten auf und dann nach drei mhm. Jahren musst den dann eben jemand anders übernehmen. Gut, ich muss tatsächlich sagen, ähm, Peertube habe ich noch nie was von gehört, deswegen kann ich da jetzt äh, aus dem FF keine Einschätzung zu abgeben. Okay. Ich habe vor ungefähr zehn Jahren mal eine Sounddatei äh, auf Lüttelburg geladen. Bin ich jetzt der Urheber oder ist die andere der Urheber oder kann irgendwer dieses Urheberrecht einklagen oder kann ich das gemeinfrei machen, dass eben keiner mehr dieses Vogelgeschirr für sich klären kann? Also, du bist der Urheber dieser Aufnahme und du kannst diese Aufnahme gemeinfrei machen. Du hast auf YouTube hochgeladen und ähm, also es gibt in den YouTube-Einstellungen eine Option, mit der du dein Material schützen lassen kannst und wenn du diese Option aktivierst, wird alles, was halt jetzt hier Amsel zwitschern hat, ähm, wird dann halt hier gesagt, äh, Urheberrechtsverstoß, weil es deine Sache. Ähm, ob es die Optionen gibt, dass es gemeinfrei machen kannst, ich glaube nicht. Also auf YouTube wahrscheinlich nicht. Auf, aber auf YouTube gibt es die Möglichkeit nicht. Also entweder äh, schützt du es oder du schützt es nicht. Das ist ja ein Kritikpunkt an, an YouTube, dass sie die Rechte nehmen, wenn du da was hochlädst in dem Moment. Ne? Aber du kannst natürlich an allen deinen Werken rechtlich, kannst du die gemeinfrei stellen. Worauf man zum Beispiel nicht verzichten kann in Deutschland ist auf die Urhebernennung. Also du hast immer ein Recht, dass du als Urheber genannt wirst. Kann man nach deutschem Recht auch nicht darauf verzichten. Aber du kannst es zum Beispiel unter CC-Lizenz stellen und das heißt sofort ähm, das, das nicht ein. Also, du könntest jetzt quasi hingehen und sagen: Du sagst, du stellst das gemeinfrei und jeder, der es für sich claimt, gegen den kannst du dann halt äh, zivilrechtlich vorgehen. Das ist eine Möglichkeit. Äh, ich bin bildender Künstler, habe eine Frage zu Collagekunst und Remix. Collagekunst ist ja seit über 100 Jahren, seit deiner zeiten eine anerkannte Kunstrichtung. Darf ich ab sofort keine Collage mehr ins Netz stellen? wenn ein, einige Teile dieser Collage urheberrechtlich geschützt war. Genau. Ähm, ja und nein. Also die Reform tut es dir nicht direkt verbieten. Also klar, du hast immer noch das Recht auf Parodie und auf Remix. Nur wirst du keine Plattform finden, wo du es hochladen kannst, weil die automatisierten Filter sehen, oh, das ist hier schon mal aufgetaucht, das ist hier schon mal aufgetaucht. Das lassen wir nicht zu, um auf der sicheren Seite zu sein. Und dementsprechend es wird dir das, was auch nochmal das Wegklagen erschwert. Es wird dir nicht das Recht genommen, es hochzuladen. Du kannst es auf deiner eigenen Webseite schön hochladen. Auf die, halt außer du bist Werbekönig schlechthin, so gut wie niemand vorbeischaut. Allerdings oder du musst halt auch gut bewandert sein, um die Webseite halt aufzusetzen. Allerdings jetzt auf, auf Facebook, auf Instagram, auf was gibt es da noch für Fotoplattformen? Ähm, <lacht> Flick, äh, Pixabay, äh, was weiß ich was, wirst, du's, wirst du's wahrscheinlich wird dir sofort gesagt, nee, kannst du nicht hochladen, haben wir hier schon mal gesehen. Dementsprechend vor Gesetz darfst du es hochladen, das Recht wird dir nicht genommen. Dir wird allerdings ähm, halt äh, in, in, technisch die Möglichkeit genommen, deine Sache zu veröffentlichen. Ja, wozu ich noch ein paar Worte verlieren wollte, wir kommen ja schon gegen Ende der Diskussion, ist halt die Frage, wie können wir sowas in Zukunft verhindern, dass, dass es immer so weitergeht. Und ich denke... Der erste Punkt, der wichtig ist, ist, das muss eigentlich die Verantwortlichen richtig teuer zu stehen kommen, dass sie das jetzt durchgezogen haben, wenn auch mit knappem Ergebnis. Das heißt, wir müssen, wir können zum Beispiel jetzt im Wahlkampf die damit nerven, irgendwie auf, auf Veranstaltungen von den entsprechenden Politikern aufkreuzen, immer das Thema ansprechen. Man kann unter ihre Wahlplakate Störer kleben. Sie müssen es bei der Wahl wirklich empfindlich spüren. Da gab es ja schon eine schöne Umfrage, wo die CDU ziemlich eingebrochen ist. Denn sonst verstehen sie das nicht. Nur wenn das richtig schmerzhaft für die ist und die richtig Stimmen kostet dann kann da auch ein Umdenken in Zukunft stattfinden. Es gibt ja auch in allen Parteien Leute, die dagegen sind, selbst in der CDU. Aber die brauchen halt auch ein Argument, und, um sich durchzusetzen. Und solange die, die Wirtschaftsverbände, die die bezahlen, die Parteien, mehr Gewicht haben, solange werden die halt auch Politik in deren Sinne machen. Und das müssen wir ändern. Deswegen glaube ich, der erste Punkt ist wirklich, die zur Rechenschaft ziehen und dass die wirklich spüren lassen, dass das Konsequenzen hat. Es gibt ja jetzt auch ähm, so einen Aktionismus unter dem Hashtag Parteiaustritt, wo äh, ehemalige CSU-, äh, CSU und CDU-Mitglieder aus der Partei austreten und äh, quasi öffentlich sagen, hey, äh, ich bleibe so lange aus der Partei draußen, äh, bis ihr das wieder gerade biegt und richtig stellt. Ähm, auch in der SPD wird die Aktion zurzeit gefahren und auch in den Grünen gibt es vereinzelt äh, Mitglieder, die sagen, hey, ich trete aus und nur wenn ihr das wieder gerade biegt, äh, trete ich wieder ein und ähm, das ist sicher dann auch nochmal eine Aktion, die dann den Politikern aufzeigt, hey, ihr macht hier was falsch. Sehr gute Aktion. Und dann natürlich politische Konsequenzen ist ein wichtiger Punkt für uns. Mehr Transparenz ist, glaube ich, nötig oder hätte geholfen in dem Fall. Denn was im Moment passiert ist, wir wissen, wie oft die eu kommission mit wem spricht. Wir wissen aber schon nicht, worum es da geht. Und es gibt auch keine Veröffentlichung von Lobby-Eingaben oder Briefen, die die schicken. Also, das wäre schon ein Fortschritt, wenn man das, was von Lobbyisten wirklich geschrieben wird, auch zugänglich machen würde. Dann könnten die nämlich bestimmte Sachen, glaube ich, nicht mehr so schreiben. Ein Problem ist, dass die Triloge nicht öffentlich sind. Trilog ist das, wenn ganz am Ende eines EU-Gesetzgebungsverfahrens Parlament. Rat und Kommission zu dritt zusammensitzen, deswegen Trilog, und einen Deal machen. Und das ist halt komplett nicht öffentlich und das geht nicht für ein Gesetzgebungsverfahren, dass das so im Hinterzimmer stattfindet. Also das muss transparenter werden. Und was auch transparenter werden muss, ist der Rat, also die, wo die einzelnen Regierungen vertreten sind. Die veröffentlichen bisher überhaupt keine Lobbytreffen, keinerlei Papiere. Das, die Arbeitsgruppen sind nicht öffentlich da. Also das ist überhaupt nicht kontrollierbar, wie die Regierung, wer da sich wie verhält und wie die zu ihrer Position kommen. Also ich glaube, mehr Transparenz würde auch helfen, beim nächsten Mal vielleicht auch mehr Aufmerksamkeit dafür zu schaffen. Definitiv. Und ähm, wir brauchen auch irgendwie Möglichkeiten, wie Bürger unliebsame Reformen und Gesetze verhindern können. Ich meine, wir haben jetzt zum Beispiel eine Petition mit über fünf Millionen Unterzeichnern, die größte Petition zu einem netzpolitischen Thema überhaupt. Wir hatten in München unsere Demo mit, äh, das sind der Zahlen von 50.000 bis 60.000 auf dem Tisch, meines Wissens die größte Demo seit Mauerfall bei uns. Ähm, ja, Ewig ew, ew viele Leute, in ganz Europa waren es über 250.000, die an dem Tag auf der Straße waren. Wir haben den UN-Menschenrechtsausschuss, der das Ganze kritisiert hat, eben mehr oder weniger alle Wissenschaftler, die sich mit Urheberrecht und Internet beschäftigen. Und ähm, im Endeffekt haben wir alle möglichen Kriterien erfüllt, die, die sagen müssten, hey, jetzt kann diese Reform schon mal per se nicht stattfinden und irgendwie gibt es da keine Möglichkeit, irgendwas Bindendes zu machen. Und da wäre ich für die Einführung von einem Bürgerveto. Ich meine, wir haben da schon mal darüber gesprochen, dass du, dass du definitiv, falls ins Europäische Parlament gewählt werden solltest, das versuchst umzusetzen. Einfach, dass du sagst, du hast jetzt, weiß was ich, zwei Millionen, drei Millionen Unterschriften und dann muss ein bindendes Referendum, ein bindendes Votum darüber abgehalten werden, ob eine Reform, die gerade in Abstimmung durchs Parlament ist, überhaupt zugelassen wird oder nicht. Also es wäre, glaube ich, ganz wichtig, direkte Demokratie auf EU-Ebene einzuführen. Das heißt, dass man einfach einen europa europaweiten Volksentscheid über sowas machen kann. Und ich glaube, dann hätten wir das Projekt auch schon längst gestoppt, wenn das möglich wäre. Die, das Parlament selber kann es leider nicht einführen, aber ich würde natürlich ähm, mich dafür einsetzen, dass das in die nächste... Vertragsänderungen reinkommt. Ich bin nicht ganz sicher, ob die EU-Staatschefs, die bisher über solche Vertragsänderungen entscheiden, meistens auch im Hinterzimmer und sehr spät am, zu sehr später Stunde, ob die Macht aus der Hand geben, indem sie direkte Demokratie einführen. Deswegen haben wir in unserem Wahlprogramm auch zur Europawahl vorgeschlagen, einen EU-Konvent zu wählen, der sozusagen selbst eine neue EU-Verfassung ausarbeitet. Und da sollten natürlich dann auch solche Sachen drinstehen. Echte Transparenz, direkte Demokratie, mehr Bürgerbeteiligung das ist auch ein Vorschlag von uns. Warum ist es eigentlich nicht möglich, dass? solche Politiker von Parlament und Rat und ähm, Kommission sich regelmäßig mal zu einem Thema mit Bürger auseinandersetzen. Also so eine Art Bürgeranhörung auch regelmäßig äh, zu veranstalten. Ähm, das fände ich ganz wichtig und ich bin sicher, zu diesem Thema Urheberrechtsreform hätte es sehr viele Bürgeranhörungen gegeben, aber so ein Format gibt es im Moment einfach bisher nicht. Und ähm, das zeigt, Brüssel hat echt so ein Lobbyismusproblem. Die reden immer so viel mit Lobbyisten ähm, und mit Bürgern wird eigentlich kaum geredet und das muss man echt mal umdrehen und vom Kopf auf den Fuß stellen. Ja, definitiv. Und ich denke, ähm, es, es gibt zwar dann immer aus dem aus konservativen Lager die Argumentation, die Bürger könnten doch was kaputt machen. Ähm, bei einem Bürgerveto definitiv nicht, weil äh, wenn du eine Reform hast und die Bürger sagen, wir, wir lehnen sie ab und der Zustand, wie er jetzt es bleibt, was will man da groß kaputt machen? Und ähm, wenn du jetzt eine, eine, einen, einen Vorschlagsprozess hast, dann ist das ja dann dauert das ja ewig und du hast ja alle möglichen, alle mögliche Zeit, darüber zu diskutieren. alle möglichen Leute, die darüber abstimmen und so weiter, da lässt sich auch nicht so viel kaputt machen, wenn man jetzt so argumentiert und wenn wir jetzt schauen, was jetzt hier die CDU, CSU in, in Sachen Meinungsfreiheit hier kaputt macht und sogar den UN-Menschenrechtsausschuss auf den Plan ruft, dann ist die Frage, wer da was kaputt macht, die Bürger über deren Köpfe man hinweg regiert ähm, äh, oder man selbst. Sollten die sich vielleicht so ein bisschen an die eigene Nase fassen. So ist es, die machen sehr viel mehr kaputt. Natürlich können die Bürger auch irren, das ist keine Frage, aber jedenfalls nicht häufiger als die Abgeordneten. Definitiv. Und ähm, sowas steht ja auch unter dem Vorbehalt der Grundrechte und der gerichtlichen Kontrolle. Und deswegen ähm, würde auch ein Volksentscheid natürlich gemessen werden an unseren äh, Grundrechten. Da habe ich gar keine Sorge. Was, glaube ich, auch wichtig ist und was dieser Fall gezeigt hat, ist, dass die Netzbewegung eigentlich noch europäischer werden muss. Denn das Abstimmungsverhalten, wenn ihr euch das ansieht zur Überrechtsreform war sehr gespalten, je nach Land. Also in Deutschland haben die meisten Abgeordneten dagegen gestimmt, aber in Frankreich zum Beispiel fast alle dafür. Und da gab es auch sehr wenige Proteste gegen die Reform. Und letzten Endes haben wir zwar versucht, europaweit Proteste zu organisieren, aber stattgefunden haben sie vorwiegend, in also überhaupt glaube ich nur in zehn Ländern und davon 15 in 15, insgesamt. 15 ja, und davon aber die meisten auch dann wiederum nur in fünf vielleicht. Und deswegen das muss irgendwie die, die Vernetzung der, der Aktivisten muss irgendwie europäischer werden. Ja, ich denke, es hat halt auch vor allem damit zu tun, ich meine, nennen wir es beim Namen. Wir haben zwar die Europäische Piratenpartei mit einem Staatsverband in jedem Mitgliedstaat, nur in Frankreich ist sie halt extrem klein. Es ist, Da hast du halt eine Handvoll Leute, die da halt aktiv sind. Und mit einer Handvoll Leute kriegst du als, als Piratenstaatsverband keine großen Proteste organisiert. Und jetzt klar, in, in Tschechien gehen gemäß einigen Politikwissenschaftlern die Prognosen bis zu 25 Prozent für die Piraten dort. In Umfragen haben wir auch eine extrem Ständig. Hier in Deutschland gibt es auch ordentlich viele aktive Piraten, auch in Luxemburg mit unseren 13 Prozent, da in Ostluxemburg im bei den Parlamentswahlen, klar sind da auch die Proteste groß und man, man sieht halt wirklich die Protestbewegung, die europäischen Proteste, umso aktiver die Piratenparteien oder die Staatsverbände der, Piratenparte der europäischen Piratenpartei in dem jeweiligen Mitgliedstaat waren, umso größer waren auch die Proteste. Also ich denke, das ist auf jeden Fall eine Aufgabe, wenn ich das ins Europäische Parlament schaffe, dass man da auch gucken muss, wie kann man die europäische Netzbewegung stärken und besser vernetzen. Also was wir schon machen ist, jeden Herbst gibt es ein Treffen, das heißt Freedom Not Fear, also sozusagen Freiheit statt Angst übersetzt auf Englisch. Und das ist in Brüssel und soll eben auch Aktivisten vernetzen aus ganz Europa. Das gibt es schon, aber es ist offensichtlich nicht genug. Und ähm, da müssen wir dran arbeiten und uns Gedanken machen, wie kann man das noch besser vernetzen, um da nächstes Mal auch einen schlagkräftigeren, flächendeckenderen Protest auf die Beine zu stellen. Und ein Punkt, den ich denke, wir auch ansprechen sollten, ist die Frage, haben wir vielleicht Fehler gemacht ähm, in den Protesten gegen die Überrechtsreform? Ich denke, was auf jeden Fall schlecht war, ist halt, dass das viel zu spät kam, diese Proteste, ne? erst ganz am Ende vor der letzten Abstimmung. Äh, vorher haben wir ja teilweise schon länger viel was gemacht, aber da ist keiner mitgekommen. Mhm. Also es ist aber immer wieder dasselbe. Das ist, habe ich schon so oft erlebt in den letzten Jahren, dass die Leute erst kurz vor Schluss auf die Straße gehen. Ich erinnere mich an die Abstimmung zur Einführung des ersten Gesetzes zur Vorratsdatenspeicherung, wo wirklich in vielen Städten Proteste waren, Lichterketten gemacht wurden, aber halt einen Abend vor der Abstimmung im Bundestag, da war halt dann auch nichts mehr zu machen. Also in der Politik ist es eigentlich so, am meisten erreicht man sehr früh, wenn noch keiner darüber redet. Ja klar, also es ist ein sehr großes Problem, denke ich auch, dass halt, ich meine, ich bin ja jetzt auch seit zwei Jahren an, dem, an der ganzen Geschichte dran und versuche hier Proteste auf die Beine zu stellen, zu flyern, Leute zu informieren. Und ich habe halt schon in den Anfangszeiten erlebt, die wurden dann halt noch, statt dass die Leute einfach nur gesagt haben, nee, ich habe noch nie darüber gehört, wurde einem dann noch sogar einen Kopf geworfen, ihr Spinner, was wollt denn ihr? Das Internet wird nie kaputt gehen, die, die Politiker werden schon das Richtige machen. und ich denke, gerade in Deutschland ist das Grundvertrauen in die Politik vielleicht ein bisschen zu groß. Also ähm, es gibt ja das, das berühmte Zitat, Korruption funktioniert dort am besten, wo die Menschen glauben, es gäbe sie nicht und äh, da sage ich dann nur dazu, willkommen in Deutschland. Also ich meine, ähm, du weißt es am besten aus, aus deiner Zeit im, im Landtag in Schleswig-Holstein, da hattest du ja, ähm, dir hattest ja zwei Skandale, kann man fast schon sagen, aufgedeckt mit dem Landesrechnungshof und mit dem Landesverfassungsgericht, wo da Absprachen getroffen wurden. Und nur äh, das Grundgesetz müsste ja eigentlich eine Ausschreibung stattfinden, richtig? Naja, also meines Erachtens sieht das Grundgesetz vor, dass jeder Deutsche das Recht hat, nach äh, Eignung und Befähigung auf jedes Amt auch gewählt zu werden. Und ich finde, das müsste eigentlich auch gelten für ähm, die Stellen am Landesrechnungshof und am Landesverfassungsgericht. Mhm. Und das Verfahren, wie die im Moment untereinander aufgeteilt werden. Das heißt, nach Stärke der Parteien bekommt einfach jede Partei so ein Vorschlagsrecht und kann einen Teil der Posten besetzen. Das führt halt nicht dazu, dass jeder Deutsche die Möglichkeit hat, sich nach seiner Eignung äh, darauf zu bewerben, sondern die sprechen gezielt Leute an, die irgendwie der jeweiligen Partei oft halt auch nahestehen. Und ja. so kriegen wir nicht die besten Leute. Nee, man muss halt auch vor allem sagen, ich meine, der, Land der Landesrechnungshof schaut, ob äh, die Regierung hier ihre Rechnungen gescheit macht und das Landesverfassungsgericht überprüft, ob die Gesetze, die daraus kommen, korrekt sind. Und im Endeffekt haben wir die Situation ähm, durch dieses Verfahren, äh, was wir äh, was du mehrfach kritisiert hast, ähm, wählt das Parlament seine Kontrolleure selbst. Ja, wir haben hier die Landesrechner, die eigentlich, eigentlich sollte beide, beide Stellen ausgeschrieben werden und der, der beste Kandidat wird dann gewählt. Stattdessen hast du bei jeder Wahl genau einen Kandidaten, der gewählt werden kann oder nicht gewählt werden kann und ähm, als Patrick das im, im schleswig holsteiner Landtag zweimal angesprochen hat, beide Male gibt es ein YouTube-Video davon, beide Male tausend Aufrufe, mehr nicht. Keine einzige Zeitung, keine Presse hat nicht berichtet, die Leute sind auch nicht draufgestoßen und man hat im Endeffekt, man hat vor seinen Augen auf, auf YouTube diese beiden Videos, wo ihm dann auch noch Maulkorb verpasst wurde, ähm, wo dann gesagt wurde, ich hier Herr Abgeordneter, ich entziehe Ihnen hiermit das Wort vom Schlee, vom CDU, ähm, dings was für einen Posten hat der? Landtagspräsident, man hat da im Endeffekt, man kann fast, fast, schon, man kann fast schon sagen, man hat vor seinen Augen fast schon einen Korruptionsfall, der schön aufgedeckt wird, ihm wird äh, hier äh, die, das Wort entzogen und die, die, die Leute, die kommen nicht auf das Video. Die Leute kriegen das nicht mit, die Leute, das ist jetzt äh, schon 2017 gewesen, Leute kriegen das nicht mit, es passiert vor unser aller Augen, die Medien verschweigen es, die Parteien verschweigen das sowieso und äh, es ist, und wir haben einfach ein viel zu großes Grundvertrauen hier in Deutschland bei vielen Leuten, die dann halt sagen, ja, das geht schon alles mit, mit rechten Dingen zu, eigentlich sollte es eine Ausschreibung geben, huch, es steht nur einer zur Wahl, ja, hat sich wohl nur einer gemeldet, nee, also <lacht> dafür sind die Posten zu gut bezahlt. Na ja, einen kleinen Erfolg habe ich erzielt. Das Landesverfassungsgericht hat hinterher festgestellt, dass mir nicht das Wort hätte entzogen werden dürfen. Also das habe ich immerhin erreicht. Aber du hast natürlich recht. Das ist ein riesiges Problem, dass die ganze Arbeit, die wir damals auch gemacht haben, so nicht berichtet wurde, also dass die Leute nichts davon mitgekriegt haben und das hat ja dann auch dazu geführt, dass wir bei der Landtagswahl im vorletzten Jahr im Grunde genommen keine Chance gehabt haben, einfach deswegen, weil die Leute sagten, wie, euch gibt es noch, wir, wir hören ja nichts mehr von euch, weil wir gerödelt haben ohne Ende, wir waren die fleißigste Fraktion im ganzen Landtag und keiner hat irgendwas mitgekriegt davon, weil die Medien scheinen zu meinen, die Relevanz bemisst sich nach Umfragewerten oder so und ich glaube bei uns sind Sie besonders zurückhaltend mit der Berichterstattung, weil wir ja, Stichwort Urheberrechtsreform, nicht, nicht gerade zu ihrem, in Ihrem wirtschaftlichen Interesse tätig werden. Ja, natürlich. Also einerseits, wir sind so äh, ähm, <lacht> fürs Internet, für die alternativen Medien und da sind die klassischen Medien dann natürlich ein bisschen... Ähm, nicht unbedingt uns äh, positiv gesonnen und auch jetzt gerade bei, bei dieser bei dieser ähm, äh, geschichte da, die jetzt im Landesverfassungsgericht und Landesrechnungshof passiert ist, will ich auch ähm, gar nicht wissen, wie sehr denn auch noch die Medien in dem ganzen Sumpf mit drin hängen und wie viel die zu verbergen haben und wenn halt erstmal in Deutschland die Stimmung aufkommt hey, da ist eine ganze Menge faul, wir müssen dagegen vorgehen, wie es beispielsweise jetzt in Tschechien passiert, wo alle möglichen äh, Korruptionsklagen äh, gegen Hinz und Kunst gestartet werden von der Piratenpartei und die Bevölkerung auch aufwacht und merkt, da läuft eine ganze Menge falsch. Ähm, sobald diese Stimmung einmal losgebrochen ist, das will man halt vermeiden und äh, also ich, hab, äh, ich, ich bin da, bin da natürlich ein, ein bisschen sehr skeptisch und es hat jetzt denke ich, ich meine, Relevanz kommt ja durch Berichterstattung und ich habe da einen Fernsehbeitrag gesehen, ja Piraten fand ich eigentlich ganz gut, was sie gemacht haben, aber ich habe in den Medien nie was von denen gehört, scheinbar haben die nichts gemacht und es, es ist so eine Wechselwirkung. Man erlebt halt schon, ähm, die alternativen Medien in Deutschland sind halt alle relativ oberflächlich, kümmern sich um Schminke und äh, Spiel, Spiele spielen, ähm, politisch ist da nicht so viel, das ist äh, kocht gerade erst hoch. Und die klassischen Medien haben halt tatsächlich in gewisser Weise das Ruder in der Hand, wer gewählt wird und wer nicht. Und wenn man dann halt gegen deren Agenda fährt, und dann ist man da halt, steht man blöd da. Im Moment habe ich noch eine andere Baustelle, wo ich da gegen ankämpfe, dass wir nicht vorkommen. Und zwar ist das das Thema Wahlumfragen. Da liegen wir im Clinch mit den Umfrageinstituten, weil die selbst bei der Europawahl, wo es ja keine Sperrklausel gibt, trotzdem eine eigene Sperrklausel einführen, indem die meisten sagen, Parteien unterhalb von 3% werden nicht ausgewiesen. Dabei haben die natürlich die Ergebnisse vorliegen von den kleinen Parteien, aber sie sagen sie nicht. Die verschwinden dann unter Sonstige und dadurch entsteht bei den Leuten eben der Eindruck, die gibt es nicht oder sie sind irrelevant oder die fallen unter die Sperrklausel, die es ja gar nicht gibt für die EU-Wahl. Oder vor allem, was mich am meisten ärgert, die Leute, die unzufrieden mit den etablierten Parteien sind und so eine Umfrage lesen, die sehen ja als einzige Alternative die AfD, also wählen sie womöglich auch noch die aus Protest oder sie gehen gar nicht mehr zur Wahl hin. Und das ist halt echt traurig, dass den Leuten in diesen Umfragen gar nicht gezeigt wird, hey, bei der Europawahl habt ihr so eine große Auswahl, ihr könnt euch wirklich eine Partei suchen, die gut äh, zu euch passt. Und ähm, deswegen haben wir als ersten Schritt erstmal einen offenen Brief geschrieben an alle Umfrageinstitute und an ihre Auftraggeber und gesagt, ähm, hey, wie wäre es, wenn ihr mal veröffentlichen würdet. Daraufhin hat ein Meinungsforschungsinstitut immerhin reagiert. Die veröffentlichen seitdem auch monatlich unsere Werte. Könnt ihr auf wahlrecht.de nachlesen. Die anderen weigern sich noch und ähm, da hacken wir gerade im Moment nach und überlegen auch, ob wir der rechtliche Schritte ergreifen, weil das echt eine krasse Benachteiligung im Wahlkampf ist, dass unsere Werte, obwohl sie aussichtsreich sind, verschwiegen werden. Mir ist gerade noch eine Sache eingefallen, die du auch im Talk mit Katharina Nukun angesprochen hast. Da gab es ja immer wieder mal Fälle von, dass Politikern im EU-Parlament angedroht wurde, wenn sie jetzt gegen die Reform stimmen, gibt es schlechte Presseberichterstattung. Magst du da ein bisschen noch was zu sagen? Ja, also das hat ja Julia erzählt, dass sie das von Kollegen gehört hat dass ähm, sozusagen die Verleger der Tageszeitung aus ihrem Wahlkreis plötzlich auf der Matte standen und mit ihnen sprechen wollte und ihnen erklärt haben, was die wirtschaftliche Bedeutung vermeintlich dieser Urheberrechtsreform für die Zukunft des Verlages ist und äh, dass, äh, wenn der Verlag finanziell geschwächt würde und die Re diese Reform nicht durchkäme, dass man dann eben auch nicht mehr gewährleisten kann, über die nächste ähm, Veranstaltung dieser Abgeordneten vor Ort noch zu berichten. Und das, finde ich, ist auch kein Lobbyismus mehr, sondern das ist echt schon äh, grenzt an kriminelle Nötigung, dann so zu argumentieren. Denn, dass die Verlage wirklich ihre Position ausnutzen und hier große Artikel schreiben pro Urheberrechtsreform, ja, das ist, es ist schon problematisch, wenn es nicht ausgewogen ist, wenn nicht auch die andere Seite zu Wort kommt. Aber dass man dann wirklich Abgeordneten so auch noch unverhohlen droht, also das ist ja echt kriminell. Da bin ich entsetzt drüber. Ja, da haben ja auch andere Politiker schon das bestätigt, dass es äh, tatsächlich die Sache ist. Ähm, ich meine, man hat es ja auch gesehen, als, als die SPD hier sich... Ähm ausgesprochen hat, dass sie mit der Reform vielleicht doch nicht mehr ganz so rosig sind, nachdem sie ja so gut wie einstimmig bei der Abstimmung am 12. September dass sie das Ganze durchgewunken haben, gab es dann auch erstmal direkt auf allen möglichen Nachrichtenmagazinen Artikel mit »Die SPD stellt sich gegen die Urheber« und man hat, man hat, also man, man, es werden nicht nur von, von Drogen berichtet aus dem EU-Parlament von einzelnen Abgeordneten dort, sondern man, man kann auch tatsächlich sehen, wie die halt zum gewissen Teil auch wahrnehmen gemacht werden und ich meine, dem journalistischen Anspruch wird das definitiv nicht gerecht, wenn man vor den Abstimmungen ganz viel ähm, Propaganda pro Urheberrechtsreform macht, Tatsachenverdrehungen macht und äh, auf kritische Artikel so gut wie gar keine findet und dann auch, auch auf jedem rumhackt an äh, Politikern, der quasi sich so irgendwie gegen die Reform stellt und jetzt nach der Abstimmung plötzlich kommen differenzierte Artikel und man verweist immer drauf, ja, wir haben ja jetzt nach der Abstimmung differenziert berichtet. Also ich, ich finde schon, diese, dieser journalistische Anspruch, der, der ein bisschen verloren geht, das betrachte ich sehr, sehr, sehr mit Sorge. Also was ich in diesem Europawahlkampf auf jeden Fall immer wieder deutlich zu machen versuche, ist halt, dass dieser Einfluss der Wirtschaft und dieser Lobbyismus, eine Grundursache eigentlich von ganz vielen Problemen ist, die wir haben. Meistens werden ja die Leute, wenn du sie fragst, was sind die größten Probleme des Landes sagen, soziale Ungerechtigkeit, Umweltzerstörung, das sind so die Sachen, die den Leuten Sorge machen. Aber was sie sich nicht so richtig klar machen ist, was ist eigentlich der Grund dafür, warum immer wieder die Politik so entscheidet, dass es sozial ungerechter wird, dass die Steuerlast ungerecht verteilt ist, dass kein ausreichender Umweltschutz umgesetzt wird? Das hat ja eben immer wieder die Ursache, dass Politik im Interesse der Wirtschaft gemacht wird und nicht der Bürger und das liegt daran, dass die einfach sich ihren Einfluss auf die Politik kaufen, indem sie massenweise Leute vor Ort haben. Die kaufen sich ehemalige Politiker ein, die natürlich die Connections haben. Ja, Zuletzt Sigmar Gabriel habt ihr vielleicht mitbekommen. Das heißt, dieser Drehtürwechsel, es gibt nicht genug Transparenz und es gibt keine ausreichende Regelung gegen Interessenskonflikte. Da kann ein Lobbyist, der im Parlament sitzt, kann gleichzeitig Berichterstatter sein. Also es gibt keine Regel bisher, die sowas ausschließt. Es gibt auch keine ausreichenden Veröffentlichungen der persönlichen Interessen, zum Beispiel, welche Aktien hält ein Entscheidungsträger, würde mich zum Beispiel mal interessieren einfach, ne? weil das ist ja auch eine finanzielle Sache. Oder ähm, hat er vielleicht schon einen Vertrag unterschrieben, dass er nach Ende seines Mandats dann einen bestimmten Posten, Job antritt. Ja? Da gibt es bisher auch keine Karenzzeit für Abgeordnete. Und das werde ich schon versuchen im Wahlkampf den Leuten klarzumachen, dass wenn sie sich Sorgen machen um bestimmte Themen, dass sie dann eben auch am politischen Betriebssystem arbeiten müssen. Und das ist ja genau unser Thema als Piraten, dass wir dieses politische System updaten wollen und demokratischer machen wollen, transparenter machen wollen, weil dann, glaube ich, auch die Politik eine bessere wird. Jo. Und natürlich mehr Bürgerrechte, mehr individuelle Freiheit. Das sind unsere Kernwerte. So ist es. Ja, ich danke mich und würde sagen, wir freuen uns auf eure Fragen. Definitiv. Ja? ja äh